Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 387. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin. Grüße Der Basti. Grüße. Der Denise. Yes, ja, servus, hallo. So, wir sitzen jetzt alle in unserem Homeoffice. Hier fährt gerade eben die Polizei vorbei. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, wir eigentlich jeden Dienstag sitzen wir hier vor unseren Rechnern und wollen über äh, Fußball reden, der ja momentan nach wie vor nicht gespielt wird und auch noch eine ganze Zeit lang nicht gespielt wird. Ähm, vielleicht mal zur aktuellen Lage. Heute war ja diese ominös bereits letzte Woche angekündigte ähm, Sondersitzung der UEFA, wo es ja darum geht, wie das jetzt mit der em am... 12.06., wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig. starten sollte. Und das ist ja so ein bisschen jetzt auch die Richtung, die jetzt vorgibt, wie schnell auch die nationalen Fußballligen handeln müssen, die ja jetzt mittlerweile alle ihren Betrieb eingestellt haben. Ich glaube, die russische Liga war jetzt heute die letzte, die tatsächlich jetzt auch aufgehört hat, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, ja, und die EM ist verschoben auf 2021 was ja schon mal ein bisschen Luft nach hinten rauskippt und mit Blick auf die Bundesliga, die ist jetzt erstmal unterbrochen bis zum 2.4. und am 30.3. oder 31.3. will man jetzt die Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Das heißt, wir haben noch zwei Wochen ohne Fußball vor uns. Ja, zwei Wochen. Naja, machen wir zwei Monate drauf. Oh. Ich glaub, jetzt, <lacht> ja, dann, dann das das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Also offiziell sind es jetzt erstmal zwei Wochen. Was glaubt ihr denn, um mal direkt damit einzusteigen, geht es dann wieder weiter? Nee, also also ich glaube, diese ich glaub, 30 da, Tage können wir schon mal rechnen. Ja. Also mindestens. Also ich gehe frühestens davon aus, dass wir Ende... April, eigentlich glaube ich fast eher Ende Mai, wirklich mal wieder darüber nachdenken können, dass hier Fußball passiert. Vielleicht ohne Zuschauer, Basti, du hast das ja bei Fußball 2000 schon mal erwähnt, da ist das wahrscheinlich das sinnvollste Konstrukt, auch wenn das auch für die Eintracht, sage ich mal, wir sind ja der Eintracht-Podcast, ja auch nicht von Vorteil ist. Ne? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Planungen natürlich alle sehr, sehr in Sand geschrieben sind, bei jedem, weil sich das merken wir ja in den letzten Tagen selber alle täglich ändern kann. Ich glaube, der aktuelle Plan von den europäischen Ligen und den europäischen Wettbewerben ist tatsächlich zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Puffer im Sommer, da die EM wegfällt, also da kriegst du quasi äh, extra Zeit. Und ich glaube, die hoffen, dass die dann quasi zumindest äh, bis zum Sommer, egal halt wann, Juni, Juli, die Ligen zu Ende, spielen, äh, zu Ende spielen können. Glaube aber tatsächlich, dass das ohne Zuschauer passieren wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Verbesserung, sehen werden, die dazu führt, dass wir tatsächlich im Mai schon wieder ein Stadion betreten dürfen. Ich glaube tatsächlich, die werden gucken, dass die Mannschaften irgendwie dann alle so aufgestellt sind, dass sie sagen: Okay, entweder haben wir den Virus schon gehabt und sind quasi jetzt haben es durch so, oder Mannschaften sind so isoliert, dass sie sagen: Okay, die äh, ja, die Kurve ist jetzt flach genug, dass wir zumindest jetzt in diesen kleinen Kreisen, sage ich mal, wieder Geisterspiele machen können, weil da geht's ja dann scheinbar auch um Fernsehgelder. Muss aber sagen. Klar, vielleicht macht dieser Plan heute Sinn. Es kann aber natürlich sein, dass die EM trotzdem hätte abgesagt werden müssen, ohne dass du da was ersatzweise machen kannst. Also es kann wirklich ja. sein, dass wir sagen, okay, wir können hier auch bis ich weiß ich nicht Juni, Juli solche Dinge nicht mehr tun. Das müssen die, glaube ich, tatsächlich jetzt alle drei, vier Tage neu bewerten. Ja, es ist interessant, aber dass da dieser, dieser zweite, vierte ähm, ist ja so als, ah, da gucken wir mal, da wird es schon wieder äh, besser sein. Die Frage ist ja, was erwarten sich die Verantwortlichen davon, erstmal auf Zeit zu, äh, zu spielen und dann im Endeffekt, es ist doch jedem klar, was, die, was du gerade sagst, und auch Marvin ja selber Tenor und René, du gehst da sicherlich auch genauso mit. Das wird nicht funktionieren, am zweiten vierten hier wieder Fußball zu spielen und schon gar nicht äh, mit Fans im Stadion, da gehe ich auch voll mit euch. Das wird so nicht stattfinden und ich denke auch, dass es irgendwie zu Ende bringen wollen. Es geht da ja immer, was ja die letzten Tage ständig aufkam, diese großen Summen, ich glaube eine Dreiviertel Milliarde, die da äh, ja im, im Raum steht, das ist natürlich eine Summe, äh, die sich auf jeden Fall auswirkt darauf, dass die Vereine vielleicht auch gezwungen werden oder einen großen Anreiz haben, das noch zu Ende zu bringen. Jetzt natürlich die Frage, wie macht man es? Und die Regelung, wie es gerade schon ausgeführt hat, denke ich, ist da wahrscheinlich. Auch in meinen Augen das wahrscheinlichste Szenario, nämlich irgendwann im Sommer ohne Zuschauer und äh, ja so schnell wie möglich das Ding rumbringen äh, und damit ist es dann erledigt und dann eben die nächste Saison in Ruhe wieder angehen. Hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauern. Ja, das sind ja Riesensummen, die da äh, gehandelt werden und es scheint auch so zu sein, dass dann doch vielleicht mehr Vereine, als man so am Anfang gedacht hat, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, so, man eigentlich ist zu erwarten, dass äh, Vereine der ersten und zweiten Liga da relativ gut mit um können und noch Reserven haben, wenn man sich den Finanzbericht äh, von Schalke 04 heute anguckt, dann sind die auf die Kohle, glaube ich, schon ganz ordentlich angewiesen, die da noch ähm Kommt. Problem dabei scheint wohl auch zu sein, dass dieser Zeitpunkt, jetzt, wie ich das äh, dem Rasenfunk so entnommen habe, den ich jetzt gerade noch so halbwegs gehört habe, ähm, auch so ein bisschen ungünstig gewesen zu sein, weil es ist wohl auch vereinbart mit den Fernsehsendern, dass die Fernsehgelder in äh, vier Teilbeträgen ausgezahlt werden, nach dem neunten Spieltag, nach dem 18. Spieltag, nach dem 26. Spieltag und nach dem 34. Spieltag. Das heißt, der DFL hätte jetzt exakt einen Spieltag gefehlt, um die Kohle da einzustreichen. Jetzt. Weißt du auch, warum die das unbedingt machen? <lacht> Korrekt. Ja, ja, nein, nein, das ist aber okay. genau der Punkt. Also ich meine, das sind so Dach Dinge, die uns nach und nach irgendwie erst zugetragen werden, beziehungsweise offenbar werden, aber genau das ist halt das Problem, ne, wenn du, wenn du dir überlegst, dass so viele Leute natürlich krass auf diesem Geld halt auch irgendwo ähm, sitzen, beziehungsweise äh, die das benötigen, tja, jetzt weißt du, warum sie alle zwingend das Geisterspiel machen wollten, und warum äh, der Warnwichtel Watzke, ja, mehr oder weniger, ja, da schon äh, irrlicht irgendwelche Dinge gesagt hat, von Bögen, das hätten wir jetzt aber auch noch spielen lassen können, das, ja klar, dann hast also, du dann soll, dann soll erfüllt und kriegst halt die nächste Tranche. So hast du irgendwie neun von zehn Dingern geleistet und siehst quasi schon den Geldtopf am Ende des Regenbogens, kommst aber noch nicht dran. Ich muss sagen, interessant ja. ich meine tatsächlich, wir, wir sind ja ein Fußballpodcast und wir ja. fokussieren uns ja da tatsächlich darauf. Aber ganz ehrlich, man muss tatsächlich für diese Sachen auch Lösungen finden. Also, ja klar. Es kann ja nichts... Was willst du jetzt machen sozusagen? Ja, dann sagen die ja, dann gehen 9 von 18 Vereinen in Pleite oder was weiß ich, was die Zahlen da sind. Da muss man sich halt was überlegen, so. Weil die Leute werden ja nicht umgebracht. Also es ist ja tatsächlich so, weiß ich nicht, dann kannst du irgendwelche Dinger nicht zahlen, da müssen die sich mit den Spielern einigen. Es müssen sich ja alle einigen, das muss ja nicht nur in der Bundesliga passieren, sondern auch in der Wirtschaft. Sie können ja nicht jetzt alle Vermieter in Deutschland ihre äh, Mieter rausschmeißen, wenn die irgendwie Gewerberäume haben. Weil die können ja dann in dem Moment eh keinen Neuen da reintun. So. Es muss ja tatsächlich auch jetzt irgendwelche extrem Sonderlösungen geben. Da müssen halt Leute sich was ausdenken, ganz im Ernst. So. Wir können ja jetzt nicht sagen, boah, wir müssen jetzt weiterspielen wegen dem Geld. So, Leute. Wie, also überlegt euch mal tatsächlich, wenn wir jetzt hier über einen, einen Virus reden äh, würden, der noch aggressiver ist so. Also, wo wirklich, keine Ahnung, wo die, jeder zweite stirbt. Will Watzke sich dann auch dahin stellen und sagen, ja, da müssen wir hier über das Geld sprechen, da müssen wir mal gucken, ob der Verein dann noch, ähm, weiß ich nicht, äh, liquide ist. Ich finde tatsächlich, dass man da so tut, als wären diese ganzen Finanzzwänge, als wären das Naturgesetze, so, als wenn so, ja gut, dann, dann ist es halt so, weil, keine Ahnung, das ist das fünfte Element, so, als wenn es da nicht möglich wäre, irgendwelche Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass einigermaßen alle da durchkommen, weil das muss ja der Spirit sein. Zu sagen, ey, Leute, hört mal zu, we all in this together mäßig, so. Wir werden irgendwie hoffen, dass wir da einigermaßen halt rauskommen. Das muss ja das Ziel sein. Du kannst ja nicht dann, die Welt kann sich ja dann nicht irgendwann in ein paar Monaten neu starten. Dann ist die Hälfte der Firmen weg, die Hälfte der Airlines weg, die Hälfte der Bundesligisten weg, sondern man muss ja irgendwie gucken. Und natürlich ist das schwierig, ich weiß es auch, aber so zu tun, als wenn es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, dass man das irgendwie übersteht, das ja. irritiert mich teilweise ja. ein bisschen. Ja, ist schon richtig. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass dieser ganze Kosmos Fußball mit diesen horrenden Summen, ähm, der ist ja auch künstlich aufgebläht. Also das Problem besteht ja auch dadurch, dass man einfach den Hals nicht vollgekriegt hat und da immer mehr da reingebuttert hat und jetzt natürlich so auch das Problem davon hat. Ja klar. Ja, das ist natürlich ein Problem, dass du, dass du voluminöse Gehälter gezahlt hast, dass du Transfersummen ähm, ausgegeben hast, von denen niemand genau wusste, wo das Geld überhaupt mal landen soll. Niemand hat so viel Geld an einer Summe gesehen. Das sehen wir für Mittelklasse-Fußballer Dominic Corr, liebe Grüße auf jeden Fall. Ja? Er so <lacht> kriegt halt auch jedes Mal sein Fettverhältnis. Nein, echt. aber es ist doch, Dominic ich meine, wenn Corr du überlegst... Ja. Oh. Wow. <lacht> ja, also insofern <lacht> es, ei, ist ei, dann, ei. es ist es ist halt einfach so, wenn du dann wenn du überlegst, dass für solche Leute eben extrem viel Geld gezahlt wird, dann musst du ja schon die Frage stellen, wie weit sind wir gekommen? Und ich weiß noch, da haben vor zehn Jahren oder vor zehn wir waren schon mal so ähnlich hoch von den Ablösungen. Dann ist es irgendwann wieder gefallen und jetzt haben wir uns wieder auf so einer Aufwärtsspirale befunden. Und vielleicht ist es jetzt auch mal so, dass es mal wieder zurückgeht, keine Ahnung. Aber na klar ist es so. Aber ich meine, im Endeffekt tun mir ganz ehrlich, die Fußballer tun mir gerade echt da allerwenigsten leid, ne, also wenn die jetzt mal hier, wenn es da mal irgendwie Probleme gibt und die bekommen kein Geld, tut mir leid, das lässt sich alles irgendwie machen und wenn, ganz ehrlich, wenn so Vereine wie Werder, die mir natürlich also ehrlich gesagt, bin ich mir die auch nicht leid, ne? Wenn die, wenn die alle so so eng gewirtschaftet haben, was soll ich dazu sagen, ja? Es ist halt auch, es ist eine schwierige Sache. Wenn du ein Bundesliga Verein bist, dann musst du doch wenigstens ein paar Ressourcen haben, um über ein paar Monate zu kommen. Wenn wenn das, wenn es aber so ist, dass du im Oktober immer noch äh, nicht spielen kannst und dann ein Problem hast, dann verstehe ich das. Aber keine Ahnung, ich bin da auch kein Wirtschaftsexperte. Das ist wird alles irgendwie, das wird irgendwie ganz nahe, äh, ganz eng geschnitten sein. Das hatte der Basti ja auch schon mal erwähnt, dass Bremen ja auch gar nicht so die finanziellen Ressourcen hat und die jetzt größtenteils irgendwie auch schon ausgeschöpft sind. Keine Ahnung. Finde ich alles trotzdem ein bisschen befremdlich. Ich mache mir tendenziell aber relativ wenig Sorgen dafür, dass, der dass, der, dass irgendwelche bundesliga kein Geld mehr bekommen. Also da habe ich eher Angst, dass Vereine, die gesellschaftlich relevant sind, irgendwann nicht mehr bestehen können, sei es denn oder sogar Einzelunternehmen, die auch große Probleme haben. Ich wollte gerade sagen, also da ist es für die Vereine in den unteren Ligen natürlich noch drastisch, viel drastischer und natürlich auch für die, wie du schon gesagt hast, die ganzen Unternehmen, die an diesem ganzen Fußballgeschäft äh, irgendwie mit dranhängen, die ganzen Caterer und so weiter, die da halt eben auch Woche für Woche in den Stadien irgendwie sind, denen geht natürlich auch jetzt ganz schnell das Geld aus und die haben auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren. Eine Frage, Leute, ähm, weil gerade so auch das Thema ja so ein bisschen hinläuft, ähm, schlecht gewirtschaftet, äh, was, wie, wie soll man, wie ist eure Einstellung eigentlich dazu? Den Leuten, das ist ja, wie, wie wir es jetzt auch in der Wirtschaft sehen, ähm, Staatshilfe oder Hilfe von Obrigkeiten dann auch im Endeffekt breit in dieser Masse oder sagt ihr eher, na, eigentlich muss hier das Gesetz äh, gelten, wer so schlecht gewirtschaftet hat, muss auch im Endeffekt hier an der einen oder anderen Stelle den Tribut dafür bezahlen und äh, hat jetzt sozusagen ein bisschen Pech gehabt, weil natürlich, mhm. ich muss sagen, die kleinen Mannschaften, da habt ihr es gerade, um das Thema nochmal aufzugreifen, das Blöde ist an der Stelle, die Großen werden wahrscheinlich eh wieder alle unterstützt und kriegen dann noch irgendwo Kohle und dann schießt halt noch irgendein Investor, wenn er noch ein bisschen Geld hat, irgendwas nach. Die Kleinen werden hinten runterfallen. Seid ihr aber prinzipiell eigentlich dafür, dass da eine Obrigkeit, was weiß ich, die DFL oder wer auch immer dann äh, Geld zur Verfügung hat, sagt, okay, wir sponsern jetzt hier richtig rein und äh, versuchen eure Ausfälle mit auszugleichen? Oder seid ihr eher, wer jetzt schlecht gewirtschaftet hat, soll auf die Nase fallen und gut ist? Ganz ehrlich, ich würde erst mal gucken, dass man irgendwie so zurechtkommt, dass, dass man wirklich diesen Virus irgendwie die Ausbreitung verringert. So. Diese Sachen mhm. muss man dann irgendwie klären. Es ist ja, wie Marvin sagt, wenn Marco Reus jetzt am nächsten Monat kein Gehalt auf dem Konto hat, weil irgendwie die Gelder nicht gezahlt wurden, dann wird der nicht schempeln gehen müssen. Also das ist, natürlich ist man muss halt gucken, dass man irgendwie diese Zeit überbrückt und sei es mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Überbrückungskrediten, keine Ahnung, wie man das finanztechnisch dann regelt, aber dafür gibt es ja auch Experten, die können, es kann ja nicht sein, dass wir eine Welt haben, wenn sowas ist, es können ja auch anderes, weiß ich nicht, Naturkatastrophen, alles mögliche kann ja passieren, es muss ja eine Lage sein, dass dann zumindest das Finanzsystem Möglichkeiten und irgendwelche Fallschirmer zu sagen, da müssen wir jetzt halt mal so kurz regeln über ein, zwei Monate. Klar, wenn es jetzt noch ein Jahr geht, muss man sich langfristig was überlegen, weil... Wo nichts passiert, kannst du auch nichts irgendwie, keine Ahnung, kannst du niemanden bezahlen, wenn du nichts machst quasi. Aber dass das jetzt schon so die Szenarien aufgemalt werden, dass die Sorgen sind, ja, die Bundesliga-Vereine gehen jetzt pleite, finde ich tatsächlich auch momentan in dieser Lage, wo keiner genau weiß, was abgeht, wo es wirklich viele kleine Firmen trifft, die, weiß ich nicht, vielleicht nicht wissen, wo was zu essen herkriegen sollen oder so, oder weiß ich nicht, Leute, die ganz wenig Geld haben, vielleicht in den Supermarkt gehen, normalerweise auf günstige Lebensmittel angewiesen sind, die alle ausverkauft sind, so. Das sind vielleicht Sachen, die man jetzt erstmal, erstmal regeln sollte und dann kann man immer noch gucken zu sagen, so Leute, wir kriegen in diesem gestopften System, was ihr alle gesagt habt, das ist ja jetzt kein System, was wirklich ja Hungertuch nagt, da kriegen wir auch schon wieder irgendwie einen Rhythmus rein, der sich dann normalisiert. Und sei es tatsächlich, dass irgendwie einfach mal einen Monat diese ganzen Zahlungen halt ausbleiben und man so tut, als hätte dieser Monat nicht stattgefunden. Weil wie gesagt, die Stadien werden nicht abgerissen, die Spieler werden nicht getötet, die Fernsehstationen sind nicht weg. Das ist theoretisch alles noch da. Und wenn irgendwie, wenn wir sagen, im August geht eine Bundesliga wieder los, braucht diese Bundesliga auch Vereine. Also, ich kann sagen, ja, ihr seid jetzt alle pleite, wir machen jetzt eine Bundesliga mit zehn Mannschaften, weil die anderen konnten jetzt hier im Mai ihre Sachen nicht zahlen. Da muss es mal, ganz ehrlich, weigern mich zu glauben, dass man das nicht irgendwie regeln kann. Perfekt. Weiß ja. es aber natürlich, auch nicht, Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Nein, ja, nein. Nee, Da, da gibt es ja auf jeden Fall mehr als halt genug Möglichkeiten. Marvin, aber du hast auch noch ein Statement dazu? Nein, ich sehe ich habe ja, es ja eben schon gesagt. Ich sehe es grundsätzlich genauso, aber im Endeffekt, ähm, wenn ich auf, auf René's an Frage antworten muss, muss ich halt tatsächlich aber sagen, dass ich es das erstmal nicht betrachten würde, dass ich irgendwelche staatlichen Hilfen in solche Konstrukte stecke. Ich finde es tatsächlich auch schon äh, befremdlich, auch wenn uns das damals zum Vorteil gereicht ist, als die Eintracht am ähm, Hungertuch nagend und auch mit viel Wohlwollen irgendwann mal ähm, am grünen Tisch äh, gegen äh, Unterhaching dann weitergekommen ist, dass wir da nicht abgestiegen sind. ja. Und das waren ja schon das ein oder andere Mal. Ich finde es extrem problematisch, wie es bei Kaiserslautern gelaufen ist, dass äh, der Staat Rheinland-Pfalz da unglaublich viel Geld reingebuttert hat. Das finde ich auch eigentlich die falsche Situation. Und ich sehe es auch für Bundesligisten, ehrlich gesagt, momentan nicht so, dass, ähm, dass, die, dass die dementsprechend vom Staat oder von den Steuerzahlern gerettet werden sollten. Das ist für mich, ehrlich gesagt, das ist eine Multimillionen-Dollar-Euro-Industrie ja, tatsächlich. Ja, also Das ist ja eine Milliarde-Industrie, die Bundesliga, und die muss selber sehen, dass sie sich rettet. Die anderen Vereine ab der Dritten Liga können wir gerne darüber reden, weil die eine andere Funktion, aber auch einen anderen Geldfluss haben, weil die sind viel mehr über die Zuschauer- auf die Zuschauer angewiesen, auch auf die Zuschauereinnahmequellen. Und das ist halt was, was ich ganz anders und ganz anders nochmal sehe. Und ähm, wie gesagt, aber wir sollten auch sehen, dass, dass sich eigentlich sinnvolle ähm, Betriebe auch äh, irgendwie halten durch, durch die schwierige Zeit. Wir sehen, dass äh, wir werden wahrscheinlich eine größere, problematischere ja, Situation haben, wenn es um Nachtleben äh, um Betriebe, das abends handelt, ne? also wenn wir dann irgendwie Bars und so weiter und so fort, auch selbst gut gehende Restaurants, die werden alle vor Probleme gestellt, ohne dass wir jetzt hier den schwarzen Peter irgendwie an die Wand malen, aber das müssen wir alles abwarten, aber für mich sind die vorrangig zu betrachten als Bundesliga-Clubs, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. finde ich auch. Würde ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses System sich das irgendwie regeln kann, auch mit den Fernsehstationen so. Man muss halt irgendwie, ich meine, weiß ja noch keiner so, aber ich weigere mich halt tatsächlich immer so zu tun, als wenn dann quasi das Ende ist und ab Sommer ist dann alles am Arsch so. Also klar wird es echt krasse Einschnitte geben und ich glaube, das können wir uns vielleicht auch alle noch gar nicht vorstellen, je nachdem, wie lange es geht. Aber ich glaube zumindest, die Bundesliga und der Sport allgemein sollte in der Lage sein, das System so weit aufrechtzuerhalten, zu sagen, okay, dann gibt es jetzt hier an der einen oder anderen Stelle halt mal Einnahmelücken. So, das ist halt so. Also, es ist ja tatsächlich nicht so, wie gesagt, dass die Verbände UEFA, FIFA als hätten die nicht ein dickes Polster und als hätten die nicht dann auch ein ureigenes Interesse zu sagen, danach müsste es irgendwie weitergehen. So, also ich glaube tatsächlich, dass sie dafür sorgen werden, wie das passiert. Das ist für mich dann tatsächlich, wenn wir uns wieder in den Sport reinstürzen, die spannende Frage, wie macht man das, weil man ja gar nicht weiß, wann. Und da haben wir auch bei Fußball 2000 auch schon angefangen zu spekulieren. Hier haben wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil es mich echt interessieren würde, weil ich bin da tatsächlich noch bei keiner Ideallösung angekommen, wenn man voraussetzt, dass wir eben im Sommer nicht die Saison fertig spielen können, was man da macht, und da bin ich tatsächlich gespannt, und ich würde echt gerne Mäuschen spielen in diesen Sitzungen, die da ständig stattfinden, was da überhaupt auf dem Tisch liegt. so, Also welche Möglichkeiten die sehen, zu sagen, okay Leute, die Saison wird jetzt hier abgebrochen, weil keine Besserung in Sicht. Irgendwie müssen wir hoffen, dass es im August weitergeht. Und selbst das ist ja unsicher, zu sagen, die nächste Saison tun wir so, als wäre das auch schon sicher, dass sie weitergeht, obwohl man ja hört, dass es im Herbst nochmal eine schlimmere Welle kommen kann. Da bin ich tatsächlich wirklich gespannt, wenn ich alles andere ausblende, zu sagen, okay, was passiert dann so? Wer ist jetzt Meister? Was ist nächste Saison? So, das ist so dieses Szenarien, die ich tatsächlich, wenn man wirklich den Rest ausblendet, sehr interessant finde, zu sagen, was, was ist jetzt los? Was macht der Eintracht? Was passiert so? Also wenn ich das so richtig, also Modelle, die es da geben könnte, gibt es ja mittlerweile viele. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was sich irgendwann über die Zeit von alleine irgendwie klärt, ob du die Saison noch zu Ende spielen kannst oder nicht, weil unabhängig davon, ob eine EM jetzt, dass die EM jetzt nicht stattfindet, hast du halt einfach so ein paar ähm, Sachen, wie zum Beispiel auslaufende Verträge von Spielern, von Trainern, von sonst irgendwas. Ähm, das, wenn ich das so richtig nachvollziehen konnte, so, so richtig deutlich ist das ja auch nicht, ist in vielen Kalkulationen der zweite oder dritte, fünfte, so der Stichtag, weil danach hast du auch gar keine Chance mehr, diese Saison zu Ende zu spielen, weil einfach keine Zeit mehr da ist, ähm, weil du ja auch noch diese ganzen internationalen Wettbewerbe hättest, die du auch noch theoretisch zu Ende spielen müsstest bis zu diesem Zeitpunkt und das wird sonst einfach auch nicht mehr, nicht mehr hinhauen. Also ich glaube, die Zeit wird es von alleine dann irgendwann einfach auch entscheiden, ob du diese Saison zu Ende spielen kannst überhaupt oder auch nicht. Aber witzig, ja stimmt dann. Das habe ich gar nicht gedacht, dass ja viele Verträge ja dann am 30.06. auslaufen. Ja, normalerweise ja, gut, schon. Das aber ist auch da. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, auch da wird es irgendwelche Sonderregelungen geben. Zum Zweifel machst du halt eine Vertragsverlängerung über ein, zwei Monate hinweg. Äh, also da gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Du, die, die Spieler haben ja in der Zeit halt auch nicht gespielt, konnten auch nicht spielen. Vielleicht findet man dann irgendwelche Sondervereinbarungen. Ähm, ich glaube, auch das ist relativ relativ schnell zu lösen, ja, weil die wollen ja auch. Da wird sich ja keiner hinstellen. So, ne, also das ist jetzt vorbei. Ne, also ich weiß jetzt natürlich ja. Ne? Also ich meine, da wird ja auch keine, da Stell dir mal vor, was für eine negative Wirkung Wirkung, das auch für die Spieler hat, wenn die sich da hinstellen und sagen: Nee, nee, also ich würde ja, kannst, wir können jetzt natürlich einen Vertrag verlängern, aber dann will ich schon 10% mehr Gehalt haben für die zwei Monate. Ich glaube, das macht keiner. Da geht es auch darum, um solidarisch zu sein. Und wenn sie das dann auch wirklich auch begriffen haben, diesen Solidargedanken, der auch ganz wichtig in diesen Zeiten vollumfänglich ist, dann werden sie auch feststellen, dass es wichtig ist, dass die Liga dann irgendwann wieder beendet wird, weil dann haben sie ja die Möglichkeit, mit guten Leistungen sich immer noch anderen Vereinen anzubieten und so weiter und so fort. Ne? Aber, ja. aber also ganz kurz nur dazu, ich finde es sehr toll, dass hier äh, Marvin und auch äh, Basti so ein bisschen diese Fußballromantik und dieses Zusammenstehen, wir müssen das irgendwie schaffen, äh, auch wieder auf den Tisch. Ich finde tatsächlich, dass die heutige Zeit des Fußballs da sehr von profitieren würde. Ich sehe es momentan aber noch nicht. Ich denke eher, dass die Leute dann sagen, ah, jeder will, die Berater wollen dann nochmal richtig, ah, da müssen wir aber Dings, da ist jetzt nochmal ein Handgeld fällig. Die, die Liga ist doch eigentlich heute oder gerade gerade das Fußballgeschäft ist ja eher knallhart und, und die Verträge, so wie sie da stehen, sind so und alles andere ist im Endeffekt, können wir drüber reden, aber dafür muss nochmal ordentlich die Tasche aufgemacht werden. Finde ich, sehe ich heute eher im Fußballgeschäft als dieses ähm. Um ja, wir, wir, da finden wir schon eine Lösung. Wir müssen ja irgendwie weitermachen. Ich würde es mir wünschen tatsächlich, dass es so wäre. Finde aber tatsächlich, dass das eher so dieser, dieser alte fußballromantische äh, ähm, ja, Glaube oder, oder Umgang wäre. Das ich stimmt. glaube tatsächlich, dass das hier an der einen oder anderen Stelle knallharte Verhandlungen nochmal geben wird und wahrscheinlich auch hinter verschlossener Tür da richtig die Rambazamba abgeht. Glaube ich beispielsweise, es kommt ganz, ganz darauf an, wie schnell die ganze Sache jetzt vorübergeht. Wir sind ja jetzt erst, wir das reden stimmt. hier, heute das ist stimmt. fucking Dienstag, wir reden ganz am Anfang dieser Szene, von der wir nicht wissen, wie es noch weitergeht. Ab morgen gibt es in Frankfurt, ähm, haben nur noch die nötigsten Geschäfte auf, ansonsten ist hier äh, kein Rambazamba mehr, hier ist dann relativ Schicht im Schacht. Ob sich das in den nächsten Wochen noch weiter verlagert in eine negative Richtung, das heißt mögliche Ausgangssperre, um äh, die Pandemie weiter einzudämmen, das wissen wir auch nicht, dann ist hier noch, dann äh, passiert hier noch weniger. Und ich sage dir mal eins, na, dieses Szenario, was du gerade an, äh, ansprichst, das kann passieren, vollkommen richtig, wenn es wirklich sich um einen Zeitraum von einem Monat oder zwei Monaten handelt. Stell dir aber jetzt mal bitte vor, dass im Oktober wir immer noch nicht gegen den Ball treten können. Dann ist die Sache nämlich ganz anders. Da will keiner mehr einen Vertrag verhandeln von wegen jetzt will wir ja mal, mal richtig absahnen, dann sind die allermeisten froh, wenn sie froh sind, dass <lacht> der Vertrag zu gleichen ja. Konditionen weitergeht. Also es ist ja. halt, und da, das, wir können es momentan einfach nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, das genau, genau der euch. Punkt. Das Szenario hat sich nämlich genauso im Kopf, sozusagen. okay, jetzt am Anfang probiert jeder noch irgendwie so sein, sein Territorium abzustecken, zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe auch gehört, die UEFA wollte von den Vereinen 275 Millionen Euro, damit diese EM irgendwie verschoben wird. So. Ja, also als, als Verlustausfall. Aus ja. Genau so, damit, weil die dann die Möglichkeit kriegen. Ich glaube, diese Verhandlungen finden jetzt statt, aber die finden, ja. und wir, haben, wir merken es ja auch anhand vieler Aussagen von Verantwortlichen, dass nicht bei allen Verantwortlichen im Fußball das angekommen ist, so. Also so, ja, das sind Sportler, die können dann auch spielen. Und Ich glaube tatsächlich, dass viele von denen, die jetzt noch probieren, ihr aktuelles Geld beisammenzuhalten und zu sagen, nee, wir geben nichts ab und wir sind hier. Ich glaube tatsächlich, was Marvin sagt, die werden sich umgucken, wenn die Situation sich noch viel schlimmer darstellt, als sie gerade annehmen, weil dann können die froh sein, wenn die überhaupt irgendwann nochmal Fußball spielen können in dem nächsten Zeitraum. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können die ihr ganzes Geld, was sie angeblich haben, weil wo kommt das Geld denn her? Das Geld kommt im Endeffekt von uns. So, ich kaufe mir Sky, ich kaufe mir Datsen, ich kaufe mir ein Trikot, ich kaufe mir eine Eintrittskarte. Dieses, äh, klar, da wird natürlich noch ein Restgeld da sein, weil dieses System vollgepumpt ist damit. Aber irgendwann werden die ja tatsächlich auch in Anführungszeichen was liefern müssen. Wenn die das nicht können, dann ist genau das, was Marvin sagt, dann werden die froh sein, äh, wenn ihre Verträge dann die, die Leute, die jetzt verhandeln. Was ist denn Christian Seifert für jemand? Christian Seifert ist einfach nur ein Vertreter von der Bundesliga. Wenn die Bundesliga nicht stattfinden kann dann wird der schneller wieder bei MTV anrufen, als ich Viva sagen kann. So. Also, <lacht> das, Lust, das Lustige in dem ganzen Ding ist ja auch, ähm, Ende April findet doch auch die Versteigerung von den Übertragungslizenzen ähm, für die nächste Saison aus. Stimmt. Wer bietet denn auf eine Lizenz, wo er gar nicht gar weiß, was er am Ende des Tages kriegt und ab wann er da wieder was kriegt? Das ist ja, ich glaube tatsächlich, dass man, ich, ich finde es auch echt spannend, weil eigentlich müssten wir dann mal im Nachklang zu denken, überlegt euch mal, was wir in vier Wochen über diese Sendung jetzt sagen. So. Überlegt also sozusagen, ach guck mal, da haben wir noch gedacht, das wäre so und so, keine Ahnung. Und jetzt irgendwie weiß ich nicht, also ah ja, überlegt, nicht, ne? ja. überlegt ihr euch halt mal was, ich meine. Marvin und ich haben uns jetzt in den letzten Wochen schon noch oft gesehen, so. und hm. wie oft Marvin und ich, in, egal was wir gemacht haben oder wie wir uns privat unterhalten haben oder was wir so getan haben, wie schnell sich alles ändert, so. also zu sagen, ach guck mal, letzte Woche was hast du, und dann plötzlich passieren innerhalb von Stunden passieren Dinge wo du dich wieder komplett neu mit beschäftigen musst. Ich glaube, das muss man jetzt in die nächste Zeit mit einspeisen. Ja, auch bei diesen Sachen. So. Das wird noch eine ganz andere Dynamik äh, bekommen, ähm, bis in den nächsten Wochen. Ich warte auch ganz ehrlich irgendwann drauf, bis die ersten Spieler jetzt auch wirklich mal auf die Barrikaden gehen ähm, und auch sagen, da, weil das ja auch wieder immer wieder so eine Diskussion ist, irgendwie Geisterspiele und das sind ja auch alles irgendwie äh, trainierte Menschen und äh, für die ist das ja nicht so schlimm. Aber man muss halt auch dazu sagen, das sind halt Fußballprofis, die sind zum Teil irgendwie Anfang, Mitte 20. Das einzige Kapital, was die haben, ist einfach deren körperliche Leistung, die die auf den Platz bringen können. Und da stellt sich vielleicht auch irgendwann der Spieler an sich mal die Frage, gehe ich das Risiko jetzt ein? Oder bleibe ich jetzt einfach mit meinem Arsch daheim, weil das ist das Einzige, was ich jetzt gerade irgendwie finanziell dem entgegensetzen kann. Also da wird auch, glaube ich, der ein oder andere nochmal intensiv über das Thema nachdenken und dann kriegen wir auch nochmal eine ganz andere Dynamik in dieses Geschäft. Ja, das ist es ja. Ich meine, im Endeffekt das ist es ja tatsächlich so, ich wünsche es ja auch keinem Fußballer, aber ich finde trotzdem zu sagen, okay Leute, da müssen wir irgendwie durch. Und ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier auch die Letzten, die wissen, was abgeht. Ich meine, wir können uns auch nur diesem ganzen Zeug fügen und gucken. Also ich, das Ding ist, das Lustige in Anführungszeichen ist ja tatsächlich, dass du das tatsächlich auch bei denjenigen merkst, die es nicht gewohnt sind. So. Also die nicht gewohnt sind zu sagen, ja, ich gucke jetzt mal. Sondern die eigentlich immer in diesen Positionen sind, wo sie immer Entscheidungen treffen und wirklich auch knallharte und finanzielle und, und also weiß ich nicht unsympathische Entscheidungen, in Anführungszeichen, zu sagen, im Sinne des Geschäftes. Selbst die müssten jetzt theoretisch, könnten die genau in so einem Podcast wie wir aufnehmen. Sollen sich hier vier Verantwortliche treffen und sagen, hier, was machen wir, keine Ahnung. So. Also, das ist ja eine, ist ja eine <lacht> ja, völlig ich... übergeordnete Situation, die tatsächlich uns alle, und es ist Tag 2 gerade, tatsächlich von diesen, wo wir sagen, okay, die DFL entscheidet irgendwelche Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass alles, was jetzt gebabbelt und gemacht wird, das ist nächste Woche wahrscheinlich schon wieder völlig für die Füße oder in einem Monat. Und dann muss man halt gucken zu sagen, okay, vielleicht sitzen wir im Mai auch da und lachen uns tot, dass überhaupt jemand gedacht hat, dass man im Mai wieder spielen könnte. So, oh, Guck mal hier, was haben die sich denn vorgestellt? So. Ja, ja, weil es im Mai noch schlimmer ist, weil sich keiner dran hält, äh, nicht rauszugehen ja. so. Das ist halt genau der Punkt, ne deswegen, also liebe Leute, ich weiß jetzt schon, es gab ja auch bei wir haben ja Fußball 2000 jetzt vor zwei Tagen gemacht und da gab es, oder gestern vor einem Tag so. auch schon gemacht, ja jetzt ich, ich fange jetzt schon an, die Tage nicht mehr so richtig zu zählen Meine Ich, liebe, le le ich lebe auch Morgen, vor dann. mich hin Lalla. Ja und, und, und da gab es ja dann schon ein paar, äh, ihr macht jetzt wirklich eine Folge, denke ich mir, natürlich, das ist Unterhaltung das ist Entertainment, wir reden auch über Fußball, auch wenn es jetzt nicht gerade nicht viel zu reden gibt, weil das auch für uns glaube ich alle eine gute Ablenkung ist und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörerinnen auch ein bisschen, ja. ja klar. Aber wenn du dir jetzt natürlich überlegst, ne? Ähm wie das alles weitergeht, ja, und deswegen natürlich ist es halt so, dass wir jetzt gerade daran appellieren, Leute, bleibt lieber mal zu Hause, auch wenn es schwerfällt, ja, weil keiner hat auch Bock, dass der ganze Scheiß weitergeht, es gibt halt genügend Betriebe, die können nicht anders, wie gesagt, die ganzen Leute, die in Lebensmittelläden arbeiten, die müssen weiterarbeiten, genauso in Krankenhäusern und so, aber die wird es dann wahrscheinlich irgendwann treffen halt mit, mit Corona, aber dass wir halt nicht alle, dass wir halt nicht wegen unserer Dummheit genau die Betten, die die dann vielleicht bräuchten, in Beschlag nehmen, das ist, das ist Glaube ich auch nicht zu viel verlangt. Ein bisschen Solidarität gehört dazu, dass ich dann irgendwo mein Waschbrot kaufen kann hier äh, und verhalte mich ansonsten halt mal ein bisschen still. Ich weiß, es fällt uns allen schwer, aber es geht halt nicht anders. Ne? Ja. ja. Also das tatsächlich, ist, es, ist, es ist einfach wirklich nicht zu greifen. Immer noch nicht so. Also es ist immer noch nicht. Ich komme mir ja tatsächlich persönlich so ein bisschen persönlich vor, wie ähm, ich habe jetzt halt vor gar nicht so allzu langer Zeit Tschernobyl gesehen. ja, Und dann, äh, weißt du, so, äh, die wussten ja nichts. Ne? Ich meine, die sind äh, fröhlich draußen rumspaziert oder so. Ne? Ich hatte nämlich letztens mal darüber nachgedacht, weil wir ja in Fußball 2000 drüber gesprochen haben, ob wir sowas schon mal erlebt haben. Natürlich haben wir sowas nicht erlebt. Ich kann mir aber vorstellen, dass in, also gerade zur realen Zeit von Tschernobyl, ich glaube, dass als, als die Informationspolitik zumindest im Westen, den Raum einigermaßen in Ordnung war, dass du dann gedacht hast: Scheiße, kannst jetzt noch rausgehen, kannst nicht mehr rausgehen. Und genau so, also ich, also es ist ein anderes Level, weil bis zum Glück ist es jetzt keine atomare Belastung, die uns noch über viele Jahre verfolgt, aber es ist trotzdem auch so, du musst dich ganz schön einschränken in dein persönliches Leben. Das ist halt einfach so. Ja. Es kommt ja alles dazu, weißt du, also es ist ja dieses diese Gesamtsituation, die sich ständig ändert, wo du das Gefühl hast, alle sind wirklich noch in so einer Unsicherheit gefangen, weltweit, das ist ja auch echt krass, so also krasse Einschnitte, das landet ja dann auch bei einem selber direkt so, also es gibt ja einmal diese große Betrachtungsweise zu sagen, okay, diese Entwicklung beobachtet man, aber du kriegst ja tatsächlich auch von uns, von Freunden, von Umfeld, Familie, die verschiedensten skurrilen Situationen halt, also, es gibt ganz viele Leute, die wirklich Existenzängste haben, man hat selber so ein bisschen, guckt man so, was geht jetzt eigentlich ab? Dann sind es Kleinigkeiten, zu sagen, boah, ich habe irgendwie Schiss, dass mir bald die Decke auf dem Kopf fällt. Und für mich ist es tatsächlich schlimm so. Ich meine, es gibt Leute, die mögen das so, keine Ahnung, die können gerne mal den ganzen Tag zu Hause so bleiben. Das würde ich jetzt gerade auch gerne können. Ist aber so nicht mein Ding. So, ich bin ja irgendwie draußen, treffe gerne viele Leute. Also das sind ja trotzdem Sachen, die dich persönlich auch betreffen, zu sagen, ey, krass, vielleicht habe ich jetzt in den nächsten 30, 60 Tagen wirklich ein sehr, sehr eingeschränktes Sozialleben. Das ist natürlich im Kleinen, äh, im Großen ist das wirklich unwichtig und das werden wir auch alle überleben. Trotzdem sind es ja Sachen, die dich in deinem Privatleben so begleiten, die tatsächlich auch interessant sind zu beobachten, was die mit einem selber machen. So, zu sagen, ach krass, guck mal. Belastend, Weil, trotzdem belastend auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Da hast du natürlich auch so die unterschiedlichen Konstellationen. Der eine kommt damit irgendwie gut zurecht, der andere irgendwie nicht. Ähm, dann hast du vielleicht auch noch so die Situation, habe ich ja jetzt auch. Eltern vorbelastet, die 250 Kilometer weg sind und ich kann jetzt nicht hinfahren, weil ich nicht weiß, ob es ein Risiko ist oder nicht. Ja genau, das sind ja diese genau, das sind diese kleinen Sachen, die ich meinte. Die sind in der Gesamtbetrachtung nicht wichtig, und das, wie du sagst, aber das ist ja tatsächlich so eine G Gesamtgemengelage, die wirklich so ein ganz merkwürdiges Gefühl in einem auslöst, so zwischen ich will probieren gelassen zu bleiben, mache ich mir zu viel Sorgen, mache ich mir gar keine Sorgen, mache ich mir zu wenig Sorgen. Mache ich jetzt zu viel rum? Ich erwische mich ja auch dabei, zu, selber sauer auf mich zu sein, zu sagen, ey Digga, jetzt beruhig dich mal. Das ist, weiß ich nicht, vor drei Wochen, als ich noch ganz viele Termine hatte, hätte ich mir gewünscht zu sagen, ich chill jetzt mal drei Tage zu Hause. Und ja, ja. Playstation Cook Wrestling. So. Aber das ist ja eine psychologische Sache, ganz ehrlich. Wenn ich weiß, ich muss das machen, dann will ich es nicht. So. Also das sind ja, <lacht> ja, keine... ja, so kann ich verstehen. Aber also oh, so mir kam noch was ganz anderes dazu. Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir kommt aber insofern noch hinzu, dass viele Dinge, die ich total geil finde, auch nicht mehr stattfinden jetzt. Das ja, da halt einfach ja, auch nicht mehr genau. funktioniert. So, yeah, ja, ja aber Wrestling lass mich nochmal erstmal ausreden. Ja. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich genau der Punkt. Denn ich würde unglaublich gerne Wrestling gucken. ja. Aber, also Fußball könnte von mir aus auch Pause sein, whatever, dann ist es halt so. Aber es funktioniert ja nicht, weil, ja, natürlich kann ich Wrestling gucken, ohne Fans. Und ja. äh, Boah, ist ne, das was jetzt mache ich, dass ich halt alte Sachen zum Teil gucke, aber das ist halt auch scheiße. Na? Ich habe am, ja. am Samstag mal versucht, mir zwei Minuten lang die Highlights von SmackDown anzugucken. Ich bin nicht über zwei Minuten drüber hinweggekommen, das ist ja sowas von absurd. Ja, das ist ja das Wahnsinn, du musst dir vorstellen, äh, WrestleMania wird so stattfinden. Ja, ich… Ha, fürchterlich. Fürchterlich. Ja, also, und das war sogar eine erstaunlich gute äh, Folge, denn sie haben wenig Matches und viel Storylines und Promos gehalten, aber ohne Fans ist halt alles nix, es ist halt einfach scheiße. Genauso wie Fußball ohne Fans schwierig ist. Ja. Alter, das ist halt alles eine riesen Kacke. Generell der ganze Sport zeigt sich jetzt halt auch sehr eindeutig. Ohne das Drumherum, ohne die Zuschauer, ohne die Stimmung ist das halt auch alles nichts anderes als ein schmieren Es Das kannst du dir nicht angucken, in keiner Sportart. Ja. Das das Aber ganz kurz, wie? Leute, äh, Thema, Thema Fußball, Thema Sport. Äh, yes. Wie geht es denn jetzt eigentlich äh, konkret weiter? Trainingsbetrieb ist ja, glaube ich, auch eingestellt momentan. Wie, wie ist Aber das denn? Nicht einen wie so ein genau, bei der Eintracht sowas? Bei der ja, Eintracht war heute ähm, Laktattest der ja sowieso immer individuell stattfindet. Von daher ähm, ist das jetzt. War das jetzt nichts Außergewöhnliches? Der wäre wohl, so habe ich das äh, dem Bericht entnommen, F normalerweise für Ende der Saison vorgesehen. Den haben sie jetzt halt einfach ein bisschen vorgezogen. Haben basierend auf diesen Laktattesten, kriegt jetzt jeder Spieler einen individuellen Trainingsplan, mit dem er sich dann quasi zu Hause selbst fit halten kann. also wird dann halt sowas dabei sein wie ja so ein bisschen... Äh, hier cardio Laufen, Muskeltraining, whatever. Was natürlich total runterfällt, nicht nur bei der Eintracht, sondern auch bei allen anderen Vereinen, ist halt so dieses ganze taktische Abstimmen in der Mannschaft, wann spiele ich welchen Pass, wie spielst du im Mittelfeld irgendwie zusammen. Also so die Abstimmung untereinander, die fällt halt jetzt für die nächsten Wochen komplett runter. Körperlich fit halten werden die sich alle irgendwie können. Ja, gehe ich auch von aus. Was war es Für Köln hatte ich jetzt gelesen, die kriegen jetzt alle noch irgendwelche Spinningräder oder irgendwas nach Hause geliefert. Na ja. Ja, ja, gut. Okay. Ich auch. Wobei die, die, die Frage ist, wie weit die, die liefern. Kleiner Fun-Fact: Ein Kollege hatte mir heute Morgen erzählt, der sollte heute Morgen eine Waschmaschine geliefert bekommen. Grüße. Was die genau zuhören. Ja, das Problem ist, der Lieferdienst hat ihn dann angerufen und hat gesagt, sie wären in zehn Minuten da, aber sie könnten sie halt wegen Kontaktlos nicht bis in die Wohnung bringen, sie würden sie im Hausflur abstellen. Scheiße. <lacht> Ah, fuck. Das hätte mir noch gefehlt. Das hätte, das hätte dir noch gefehlt. Aber auf da der ich bei meiner Dame. Überleg dir mal, über was ich mich tagelang aufgeregt habe. <lacht> ja. Scheiß der habe ich mich aufgeregt. So, was ist... Ja, äh, ja, ist ich nehme meine Waschmaschine wieder mit, wenn alles wieder gut. So. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, aber genau. Also, wie gesagt, Köln haben sie jetzt gesagt, die kriegen irgendwelche Spinningräder. Die Eintracht hat jetzt diesen laktart gemacht und die Trainer kriegen, oder die Spieler kriegen individuelle Trainingspläne. Also von daher läuft das jetzt alles erstmal auf der Schiene ab und ist ja auch sinnvoll also die jetzt in irgendein Mannschaftstraining zu schicken auf Biegen und Brechen kannst du eigentlich auch nicht bringen ja selbst Dortmund hat ich es hat, ja jetzt ich habe nur gelesen dass ja bis 23 März ist glaube ich offiziell Trainingspause und äh, also bei der Eintracht zumindest bin ich mal ja. gespannt äh, oh. wie es dann weitergeht ja du kannst du davon ausgehen realistisch dass die dann auch verlängert werden wird also in Abhängigkeit von ähm, was dann jetzt eben auch passiert, mit wann Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann oder wann nicht. Aber ich würde mal sagen, das wird jetzt halt einfach auch wochenweise quasi verlängern, nach hinten raus. Mhm. Ja, ja, mit Sicherheit wird sich, wird sich das auf jeden Fall verlängern. Ich glaube, es gibt da gar keine andere Alternative. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zu dem zurück, was Sebastian eben auch schon mal gemeint hat. Also mal weg von dem, von dem klassischen Krisenmodus, von ein bisschen dahin, äh, wenn wir jetzt dann mal aus, davon ausgehen, dass es halt irgendwann weitergeht, ne? in irgendeiner Zukunft, die ja natürlich aber sich danach bestimmt, wie es dann überhaupt weitergehen soll. Hallo? Was ist denn das? <lacht> okay. knapp auf dem Soundboard. Sorry. ja naja, gut, Alles klar. Und äh, okay. die Frage, die ich mir halt da immer wieder stelle, ist halt, ähm, wie, wie machst du das denn? Ich meine, wenn du jetzt wirklich sagst, wir haben ja vorhin schon gemeint, wir würden wahrscheinlich ohne Fans wieder starten. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation insofern, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Eintracht da großartig gut bestehen kann. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht uh, zu sagen. Ganz ja. ehrlich, wenn die Saison jetzt irgendwie zu Ende gewirkt wird, habe ich Angst, dass die Eintracht diesen Schlafmodus, den sie ja teilweise so schon hatte, da erst recht nicht los wird. Also, nee. ich hatte nee. das Gefühl, die Eintracht brauchte teilweise immer wieder diese, gerade diese magischen Nächte, wo richtig was abging, um an diese Leistungsgrenze zu kommen. Ich be hab Angst tatsächlich, dass das vielleicht dann in der Bundesliga nicht so ist und dass man dann halt vielleicht durch gerade noch mal diese paar Prozent, den Unterschied äh, durch diese Krise, dass das vielleicht wirklich dafür sorgt, dass wir wirklich noch unten reinrutschen könnten tatsächlich. Also zu sagen, ey, die Eintracht ist sowieso in so einer Phase, wo du wirklich merkwürdige Leistungen hast. Mhm. Dann kommt das jetzt noch dazu. Ja. Ist nicht so Aber ideal. hilft da nicht vielleicht diese Pause, dieser Schnitt, dieses äh alle können jetzt mal sozusagen wieder, wieder auf Null stellen. Meint ihr nicht, dass der Kader generell die, die Qualität hat, um eben genau dieses äh, Problem, was wir, ja ich sage jetzt mal, über, über Wochen hinweg mit einer kleinen Unterbrechung kurz nach äh, Beginn der, der Rückrunde ähm, sozusagen hatten? Und vielleicht hilft uns sogar diese, ich nenne es jetzt mal blöde Corona-Pause, die wir jetzt hier äh, zwangsweise einlegen müssen. Vielleicht hilft es uns einfach wieder so ein bisschen mehr zum, zur Qualität zu finden, weil ich finde, eigentlich der Kader hat die Qualität vielleicht, oh Gott, ich will es gar nicht sagen, aber dass Bastost sogar da mal wieder eine Rolle spielen kann. <lacht> das äh, versuchst auch jede Woche <lacht> unterzubringen, oder? <lacht> ja, ja, ich versuch's auf jeden Fall immer wieder. Ich versuch's immer wieder. Nein, aber wie, wie seht ihr das denn? Könnt, könntet, die, könntet uns die Pause da nicht sogar äh, eine gewisse Hilfestellung bieten? Und klar, mit den Fans äh, das Thema, ich glaube, da gehen wir alle d'accord, äh, ohne Fans wird's so oder so richtig schwierig, aber die Probleme die wir jetzt hatten, lagen glaube ich nicht nur darin, dass jetzt die Fans nicht da waren oder dass sie, dass sie nicht motiviert äh, waren, sondern eventuell war entweder im Kopf oder auch der körperlich einfach problematisch. Wie seht ihr das denn? Hilft uns das? Kann, kann uns sowas auch ähm, ja, an gewissen Stellen vielleicht sogar einen Vorteil bringen? Also körperlich weiß ich nicht. Also körperlich glaube ich nicht unbedingt, dass das ein Problem ist. Für mich ist das wirklich so eine Kopfthematik. Das ist dann aus meiner Sicht so ein bisschen wirklich ein Glücksspiel. Vielleicht kann uns diese Unterbrechung jetzt tatsächlich helfen, dass die Spieler ihren Kopf wegkriegen von dem, wobei dann haben sie wahrscheinlich den Kopf voll mit anderen Dingen, die jetzt auch nicht irgendwie dazu beitragen, dass du dich jetzt mehr auf den Sport an der Stelle konzentrieren kannst. Ähm, und ich glaube schon, dass für die Eintracht einfach die Fans wirklich wichtig sind, weil so richtig diese Motivation auf dem Feld aus meiner Wahrnehmung heraus nur in diesen absoluten K.O.-Situationen, wenn da war, und dann eigentlich auch immer nur in Kombination mit den Fans. Ich meine, du hast ja das Hinspiel gegen Basel gesehen. Das ist ja eigentlich K.O.-Thematik, aber trotzdem irgendwie in der aktuellen Situation und ohne Fans. Das war ja nichts. Ja, war, war gar nichts. Stimmt, aber das, das ist halt das ich hoffe ja, dass wir so ein bisschen aus diesem Rhythmus ausbrechen können dadurch, weil ich finde es grauenvoll, ich finde es zwar geil, dass die Eintracht sich von den Fans so anpeitschen lässt und so motivieren lässt, eigentlich ist es aber auch super traurig, weil die Qualität im Kader eigentlich so ist, dass wir nicht darauf angewiesen sein müssten. Und wir müssen ja auch sagen, die großen Brocken, Klar, der ein oder andere, das ein oder andere harte Spiel äh, kommt jetzt noch, aber äh, wenn's, wenn es wirklich jetzt äh, wieder aufgenommen wird, die Bundesliga. Aber ansonsten haben wir ja da wirklich auch viele machbare Gegner äh, vor der vor der Brust. Ich weiß nicht, ob es dann nicht sogar, ja, vielleicht sogar diese Pause uns dazu helfen kann, dass wir auch endlich mal wieder von der Qualität aus dem Kader raus mal überzeugen okay, ist, können. Und nicht nur, weil ja. wir uns motivieren. Ja gut, Fakt ist, dass du ganz anders trainieren musst. Also die Eintracht je nachdem wann das wie gesagt, wir reden jetzt einfach über den über den Zeitpunkt, dass wir wissen, es würde wieder passieren, ne? Das ja, ist jetzt rein genau, fiktiv, genau. ne? Ja. Weil ja, ja, kann klar. natürlich alles sich lang lang lang ziehen, aber gehen wir mal davon aus, ist es ist irgendwie wir merken, okay, the, uh, the curve ist flattened, um es mal so zu sagen, ne, Hashtag #flatten the curve, liebe Leute. Um, es geht so ein bisschen wieder in eine bessere Richtung. Das heißt, jetzt wird in zwei, drei Wochen beschlossen, okay, jetzt kann wieder mit Fans, ohne Fans gespielt werden, aber es kann gespielt werden. So, die Spieler sind alle fit. So, dann muss die Eintracht sich komplett, auch ihre Trainingssteuerung komplett darauf ausrichten, ohne Fans zu spielen. Ich glaube, du musst es irgendwie auch versuchen zu trainieren. Natürlich hat die Eintracht gewisse Qualitäten, aber wir haben halt zuletzt gemerkt, dass viele Dinge nicht für sie gesprochen haben. Sowohl ähm, die Kontinuität als auch äh, diese laissez-faire Einstellung in Momenten, in denen du gedacht hast, jetzt müssten sie jemand Leistung zeigen. Und das war ja nicht nur gegen Basel so. Und das müssten sie rausbekommen. Fakt ist, egal wie es läuft, ich finde, das ist halt trotzdem eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Also die Tatsache, dass du jetzt halt diese Zeit jetzt hast sich auch wieder fit zu machen und dass andere Leute zurückkommen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, in welche Richtung das ausschlägt, ob das zu unseren Gunsten oder Ungunsten ausschlägt, aber es ist halt alles, diese, diese krasse Pause ist irgendwie auch so oder so eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass da Prognosen sehr, sehr schwer zu treffen sind, ja. weil ich glaube, die Spieler werden genauso da hocken wie wir. Also die sind ja tatsächlich auch gewohnt auch zu trainieren und diesen Wettkampf zu haben. Die wurden da jetzt tatsächlich auch völlig unvorbereitet rausgerissen, haben auch diese ganze Unsicherheit gehabt. Ich meine, die kriegen das ja wahrscheinlich auch nicht viel besser kommuniziert als wir so. Also, es landet da von der DFL in der Führungsetage, die werden dann irgendwann den Trainerstab informieren, der dann die Spieler. Also, sie sind bei dieser, bei dieser Poststelle auch ganz unten dann so. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass man da überhaupt keine Prognose treffen kann, inwieweit das für manche Spieler von manchen Vereinen gut und schlecht ist oder egal ist, so ob die das ausblenden können. Vielleicht gibt es ja auch Spieler, die kriegen das sowieso nicht mit, was auf den Rängen passiert. Manche leben davon. Ich glaube zum Beispiel die Hintereggers zum Beispiel eine, da fällt mir als erstes ein, wo ich mir vorstellen kann, der den flasht das schon, wenn da geile Stimmung ist. so ja. also ja. Dann gibt es vielleicht aber auch Spieler, die, weiß ich nicht, ich kann mir bei Toni Kroos zum Beispiel vorstellen, hat jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun, mhm. aber das erste Fußballer, der mir einfällt, ich glaube, da ist so ein Iceman, der, schwir, der würde auch bei Gasserspielen gleich spielen. so Also der würde seine geilen, ja, der würde einfach diese Balance, die er ins Spiel reinbringen kann, auch so reinbringen. Da müsste man mal die Bundesliga durchgehen und da spekulieren, wer da wie, wo, wann davon profitieren könnte. Ich weiß es nicht. Außer dieser halbwitzige These, die ich aufgestellt habe, zu sagen, dass Vereine, die wirklich äh, nicht mit vielen Fans gesegnet sind, da ist natürlich wirklich Hoffenheim, Wolfsburg und so, dass denen das egal ist, weil die tatsächlich öfters mal vor 10.000 Zuschauern spielen und dann... Äh, Stimmt denken, okay, ich muss trotzdem Fußball spielen als Fußballspiel, auch wenn da niemand ist, wird man beobachten müssen, ich bete halt nur, ganz ehrlich, wenn es so kommt, dann, dann wird es für mich endgültig, war es ja. wahrscheinlich so schon, nach diesem 0-3 gegen Basel, eine augen zu und Durchsaison, so ja. zu sagen, okay, wir müssen den Sommer erreichen, ohne Schaden zu ja. nehmen, gucken, was im Sommer auf dem Transfermarkt möglich ist, wie die Situation sich da gestaltet, geht es nochmal weiter. Ja, das ist ja dann natürlich auch so. noch so ein Ding, was dann jetzt irgendwie äh, hinzukommt. Ich weiß, wir vermischen jetzt Themen, Thema, aber es fällt mir gerade in Zusammenhang ein, dass jetzt ja auch die ersten nationalen Verbände schon ähm, das Aussetzen von Transferfenstern äh, gefordert haben. Ja, aber, ja gut. Ne, das, kommt halt aber das ist ja wieder so der, der dritte Schritt vor dem zweiten, bevor ja, der erste genau. überhaupt klar ist. So. Ja. Ganz ehrlich, Leute, chillt doch mal, da wird das... Also ganz ehrlich, da, wenn ich momentan nichts weiß, eins kann ich mir vorstellen, dass man dafür eine Lösung findet. Ja, also auf jeden Fall. Sozusagen, ne, die Saison geht erst, äh, die geht erst im September los, aber ich darf keine Spieler mehr kaufen. Also ich gehe davon aus, dass sie das anpassen werden. Also hm. Ja, das stimmt. Ich bleibe aber dabei, es wird für die Eintracht extrem hart, wenn wir jetzt mal in dieser fiktiven Situation bleiben, dass es, dass die Saison mit Geisterspielen ähm, zu Ende gespielt wird. Das wird wirklich, wie Basti sagt, so eine Augen-Zu- und Durchsaison und einfach nur hoffen, dass es eine ganze Handvoll Vereinen gibt, wo die Spieler noch schlechter mit zurechtkommen. Mit, mit den Ganz kurz auch noch mal zum Thema, weil Basti, hast, du hast vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt, mit den verschiedenen Szenarien, äh, die eventuell auf dem Tisch liegen, die dann entschieden werden müssen. Ähm, so zwei Szenarien, die ja, ja, ich sag mal, so ein bisschen populär waren, war ja einmal dieses, wenn es abgebrochen wird, was passiert dann? Ähm, ein kompletter Neustart sozusagen, als wäre diese Saison niemals, ja, als hätte sie niemals stattgefunden. Das ist im Endeffekt dann sozusagen, ja, eigentlich mit das Fährste, was du machen kannst. Oder zu sagen, die äh, äh, du hast keine Absteiger. Äh, alle unterklassischen Ligen steigen sozusagen auf die die oberen, äh, die ersten drei oder, oder zwei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie es dann weiter unten dann aussieht. Äh, und du hast einfach dann größere äh, zumindest für ein oder zwei Saisons dann äh, einfach größere äh, Anzahl an Teams in den, in den verschiedenen Ligen wie, wie seht ihr denn wie seht ihr das denn was, was ist da euer euer Statement zu habt ihr habt ihr da überhaupt äh, euch schon mal Gedanken drüber gemacht oder sagt ihr, ach du je äh, das ist das ist so weit weg und damit will ich und kann ich mich gar nicht be äh, beschäftigen weil was passiert, wenn es abgebrochen wird tatsächlich? Und ist das nicht dann wirklich das Fährste, das so zu machen, anstatt jetzt die Saison wirklich darunter zu prügeln und äh, ja am Ende bleiben dann im schlechtesten Fall noch äh, unsere Lieblingsclub sozusagen auf der ja. auf der Strecke? Also, also ich tatsächlich... Tatsächlich habe ich mich mit dem äh, Planspiel in der Zeit, in der alles noch ein bisschen leichter war, sehr gerne beschäftigt. Also ich fand die Idee, zumindest mal darüber nachzudenken, okay, wie läuft das jetzt und wie könnte es laufen, war, hatte irgendwie einen Moment, äh, in dem es lustig war. Ne? Mittlerweile sehe ich die ganze Sache an, äh, aufgrund der steigenden Zahlen, ein bisschen problematischer. Aber natürlich dann habe ich auch darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, Basti, wir hatten ja auch darüber gesprochen, am Ende ist so eine 22er-Liga, auch wenn das krass ist, irgendwie verkraftbar oder auch sinnig weil du musst ja halt schon die Frage stellen, du kannst ja normalerweise niemanden absteigen lassen, auch wenn man das vielleicht mit, mit Bremen ganz gerne machen würde, ja? ja, auch hier, Hashtag Abwehr dann, liebe Leute, ähm, äh, aber das kannst du ja eigentlich nicht machen, weil wenn wenn die Liga abgebrochen würde, dann würdest du diesen ganzen Vereinen die momentan da unten stehen, aber eigentlich noch eine mehr oder weniger realistische Chance haben, da rauszukommen, würdest du dir die Möglichkeit des Endspurts nehmen, die extrem gewichtig ist und die kennt die Frankfurter Eintracht ja auch, überlegt euch mal, äh, wie es war, als wir äh, mit Kovac, in, ja, wie soll ich sagen, die Saison dann beendet haben, ja, die, seine erste Saison bei der Eintracht, das war auch ein, das, das war auch ein später Start, der aber zu, zum Glück auch äh, funktioniert hat und sowas können wir anderen nicht tendenziell verwehren und deswegen sehe ich nur eine Möglichkeit, dass die potenziellen Absteiger nicht absteigen und diejenigen, die sich es bislang verdient haben, auch wenn wir bei realistischer Betrachtung sagen müssen, dass die ganzen zweitligisten, ähm, also zumindest die großen Namen bisher sich das kaum verdient haben. Ja? Also wenn ich mir da angucke, äh, wie der HSV da hin und her dümpelt, der ja, als Tabellendritter, aber äh, muss also. man fast sagen, dass eigentlich nur Bielefeld momentan eine Mannschaft ist, die es wirklich wirklich verdient. Ich fand diese, diese Idee mit dieser größeren Liga eigentlich anfangs auch ganz charmant. Das war auch so das Beispiel, mit dem ich mich am längsten irgendwie beschäftigt habe. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe darüber nachzudenken: Okay, keine Absteiger und kein Meister, aber wie entscheidest du dann, wer in die internationalen Wettbewerbe kommt? Plus den Fakt, wenn dadurch dass jetzt ja die EM auf die nächsten auf den nächsten Sommer verschoben ist, du ja wahrscheinlich die Liga auch wieder Mitte Mai oder irgendwas beenden musst, um da irgendwie hinzukommen und dann einfach auch diese acht Spieltage mehr hast, plus diese ganzen internationalen Quali, äh, länderspielpausen whatever, das wird halt auch einfach ein Programm, was schweinevoll ist. Da hast du englische Wochen, noch ein Nöcher, da haben wir dann, dann wahrscheinlich doch wieder Montagsspiele und ob das so der geile Weg ist, da war ich dann irgendwie nicht mehr so ganz überzeugt. Ja, da hatte ich tatsächlich auch die Gedanken, also ich, die, die, die Lösung, die Marvin äh, jetzt äh, vorgestellt hat, die geistert ja auch so, schon so ein bisschen rum und im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, da schützt du dich ja tatsächlich dann auch, weil das ja eigentlich nur ein positives Ding für, für viele hat. Also es wird sich ja keiner beschweren, äh, klar, wie im Scherz jetzt, aber es wird sich ja keiner beschweren, weil einer nicht absteigt, wenn dann andere dafür trotzdem aufsteigen. Und das ja. musst du dann halt bis ganz unten durchziehen. Ja. Aber du hast natürlich recht, äh, da bist du wahrscheinlich auf der rechtlichen Seite, bist du da am sichersten. Weil ganz ehrlich, bei aller Solidarität, aber Dennis hat es ja vorhin gesagt, am Ende, wenn wieder alles sich normalisiert hat, werden wir, befürchte ich tatsächlich, gerade im Sport, das auch schnell wieder vergessen haben. So, ja, Dann wird wieder komplett Ellbogen, dann wird es wieder hier und Geld da und Verteilung da, Gelder zu uns, Gelder da. Da werden mit Sicherheit Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, sagen, wo von verlangt wird, zu sagen, ja gut, das müsst ihr jetzt fressen, das ist nur eine Situation, dann steigt ihr jetzt halt mal nicht auf. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder dann so sieht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so sehen würde, wenn ich dann Fan von einem Verein wäre, der dadurch betroffen ist. Aber wie du sagst, eine 22er-Liga ist ja schon mal krass. Also das ist ja nicht nur eine Steigerung von 18 auf 20, was immer mal wieder besprochen wurde, sondern dann reden wir über 22. Das musst du dann in einem Jahr durchprügeln und... Die Frage ist dann, bleibt das dann so für immer? Oder gibt es dann, weiß ich nicht, was passiert, also gibt es dann irgendwie sechs Absteiger und zwei Aufsteiger oder wie ist das dann? Ja, also das ist ja, es wahrscheinlich auch sinnvollerweise dann irgendwie über zwei Jahre strecken und sagen, dann gibt es halt in den zwei Jahren irgendwie mehr Absteiger, weil sonst hast du ja schon einen relativ, weil die, die gleiche, du müsstest ja quasi, wenn du jetzt alles in so einem großen Schwung nach oben ziehst und sagst, es ab, keine absteigen, nur welche auf, musst du das ja im selben... Turnus im nächsten Jahr auch in alle unteren Ligen wieder runterdrücken, weil ansonsten hast du ja dann so diesen Schlau irgendwo in den Ligen dazwischen. Also du musst das ja dann schon durchziehen und das in einem Jahr halt auch wieder zu machen, ist halt auch krass. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass die jeden Tag hoffen, dass die das nicht machen müssen. Also ich glaube tatsächlich, die wollen mit aller Gewalt die Saison zu Ende bringen, ja. weil das nämlich genau diese Probleme beseitigen würde. Aber ich finde, die Fans trotzdem verantwortungsvoll, das werden die hoffentlich auch machen, zu sagen, du musst die Szenarien überlegen und das müssen die halt so beschließen. Und wenn dann halt Vereine dabei sind, die dann irgendwie, auch, weiß ich nicht, man kann ja vielleicht gewisse Dinge auch durch irgendwelche, ja, ich weiß es nicht, vielleicht Entschädigungszahlungen regeln, zu sagen, ey, sorry, dass ihr jetzt halt nicht aufsteigen könnt, weil wir resetten die Saison komplett. Ich, ganz ehrlich, da kenne ich mich tatsächlich mit der Rechtslage auch nicht aus, wie das ist, wenn du eine Saison beginnst, ob dem Verein dann irgendwie garantiert wird, dass sie zu Ende gespielt wird und er dann quasi das bekommt, was er durch diese Saison sich verdient hat oder ob das ob die Vereine da gar nichts machen können. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das überhaupt in den Statuten, weil eigentlich müsste es ja jetzt darum gehen zu sagen, okay, da, muss jetzt irgend, da müssen jetzt Juristen gucken, wie da diese die ganzen Verordnungen sind. Und danach wird es entschieden. Weil dieses Szenario, dass sowas passieren könnte, ist ja jetzt nicht nur durch so ein Virus, das können ja auch andere Faktoren sein, die da so eine Rolle spielen. Es wäre mal spannend zu wissen, ob die sich überhaupt vorab schon mal mit dieser Situation beschäftigt haben und wie da die Rechtslage ist, weil da höre ich bis jetzt gar nichts außer Spekulationen so. Ja, die, die Frage hättest du ja dann auch auf Basis von, von individuellen Verträgen. Wenn jetzt, es ist eines ja zu sagen, die Saison wird nicht gewertet, du setzt es alles irgendwie zurück und wir machen nochmal den ganzen von vorne. Und wird und Haller müssen alle wieder zurück. Ja, aber was machst du denn, wenn du in deinem Vertrag als Spieler drinstehen hast, in der Saison 9, 19, 20 äh, stehen dir 25 äh, Pflichtspiele zu, die du bestreiten darfst. Und du hast nur an, irgendwie 20 oder irgendwas. Liebe Nübel. Also ja, zum Beispiel. Ja, das jetzt mal irgendwie in Verträgen, die heute schon sind, dann ist der Verein ja auch vertragsbrüchig. Auch das musst du ja dann wieder individuell irgendwie klären. Also das ist so ein rechtlicher Rattenschwanz. Das, das ist, ist echt, richtig für Juristen gerade, glaube ich. Also der Anwalt, der da irgendwie drin sitzt und da monatlich jetzt aktuell die Rechnung schreiben kann, der freut sich richtig sie for the win, würde ich sagen. <lacht> genau. so, was, sollen wir das 93-Legal-Team da mal hinvermitteln? Die können da bestimmt mal ein paar beratende Positionen einnehmen. Ja, vor allen Dingen können wir dann Einfluss nehmen und sagen, ja, nee, nee, das, also mit Bremen, das ist schon okay. Ja, also 22 minus 1 und wir hätten da auch eine Idee, genau. wen. Genau, wir suchen einfach die Bundesliga aus, so. Ja. Ich, ja, ich habe keine Ahnung. Ich, wir wir mein, setzen wir haben die, die, Traumbundesliga ja, die um 93 Traumbundesliga um. Genau, die wird ge gewertet. So. Das ist eine große Conspiracy. Einfach die 93 Conspiracy. Die ist jetzt, äh, hat ja hat eigentlich Co den Coronavirus erfunden, nur um irgendwie die Traumbundesliga <lacht> <lacht> durchzusetzen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, am Ende profitieren wir alle davon. Naja. <lacht> <lacht> Nein, ey. Ja, wird es schon ist ja tatsächlich sein. trotzdem auch einfach spannend, wenn wir untereinander das diskutieren, merkt man ja tatsächlich auch, dass wir bei allen Szenarien, die wir uns irgendwie probieren auszudenken, auch immer wieder an Grenzen stoßen. Zu sagen, ja, klar, das kannst du so machen, aber. Und der allergrößte Faktor ist ja tatsächlich weiterhin, mhm. wie lange dauert das? Ich weiß es nicht. Also vielleicht findet man ja auch eine Lösung, diese die Saison wirklich zu Ende zu spielen muss dann aber vielleicht in der nächsten Saison irgendwie was finden. Also zu sagen, okay, keine Ahnung, dann dauert diese Saison jetzt bis Oktober so. Und die, weiß ich nicht, die Saison, die danach kommt, ist vielleicht nur eine Halbserie so. Wo jeder nur einmal gegen Gegenspiel, keine Ahnung. Also, das ist nur eine, ja. Ich weiß es nicht. Ich dann weiß es ist, nicht, ja, weil vielleicht ja ist ne das dann einfacher, weil die Vereine es vorher wissen. Also vielleicht kannst du jetzt, wenn du jetzt im Nachhinein sagst, ja gut, wir frieren die Tabelle ein, ihr steigt ab. Vielleicht kannst du es besser durchsetzen, wenn du sagst, okay, egal wann es weitergeht, wir spielen egal wann, spielen wir so weiter, wie es gerade ist und die Wettbewerber danach werden dann quasi irgendwie so gerafft, dass wir irgendwann wieder in einen normalen Tonus kommen. Mhm. Oder was man auch machen kann, was ja tatsächlich auch, äh, europaweit gibt es ja auch tatsächlich schon Unterschiede und es gab auch viele Überlegungen dahingehend, zu sagen, dass man das angleicht. Dass man sagt, okay, wir spielen dieses Jahr irgendwie die Saison zu Ende und ab dann gibt es halt Saisons, die mit dem Kalenderjahr beginnen. Das geht ja auch. Meine also Bundesliga-Saison ja. ist ja auch kein Naturgesetz, oh. sondern du kannst sagen, gut, dann geht am 01.01.2021, also nicht da direkt, aber beginnt damit, ist quasi eine neue Saison. Äh, dann wird ab jetzt im Kalenderjahr gespielt. Das kann ja auch, also das könnte man ja theoretisch auch machen, dann ist die Rückrunde halt im Winter so. Du könntest auch überlegen, zu sagen, wir spielen die Saison in diesem Jahr irgendwie zu Ende und die Folgesaison wird nicht in so einer klassischen Saison, sondern in so einem in so einem kleinen Turniermodus oder irgendwas ausgespielt, dass du einfach das Ding auch in schnellerer Zeit irgendwie rumkriegst, weil die Variante zu sagen, du spielst nur eine Halbserie, das ist ja auch wieder die Frage der Wettbewerbsverzerrung für die Mannschaften, die zu Hause spielen und die, die halt auswärts spielen. Oder du müsstest alle Spiele auf neutralem Boden austragen. Auch schwierig. Ja, es ja. ist, wie wir es drehen und wenden. Wir haben jetzt hier echt interessante Optionen besprochen. So richtig zufrieden sind wir wahrscheinlich mit keinem, ja. Aber, aber es ist trotzdem interessant, dass wir, uns, dass wir uns mal die Gedanken machen, weil genau die, diese Gedankenspiele werden wahrscheinlich auch in der Führungsebene irgendwie äh, gerade behandelt. Ich weiß nicht, was Karl-Heinz Rummenigge da im Kopf hat. Bei dem sieht es ja auch eher so aus, als wäre da nicht ganz so viel im Stübchen. Muss Ich ja tatsächlich auch mal aktuell loben, dass äh, jemand wie Höhner ist, den ich ja schon ihr dann in der letzten Zeit bei doppelpark Sendungen habe Anrufen sehen, wo ich gedacht habe, Alter, Fall da was mit dem los, lossehen, muss man vor sich selbst schützen, muss ich aber tatsächlich sagen, der war in der letzten Zeit sehr, sehr ähm, gut Verlust. drauf und hat ja. gute Aussagen gemacht. Ja, Also ja. auch da, ich meine, ich kann nicht immer nur das Negative, ich muss auch das Positive sehen. Das ist äh, korrekt. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, da wird, werden viele Planspiele momentan von links wirklich, von links nach rechts geschoben und die wie Basti vorhin schon gesagt hat, das, was die sich heute ausdenken an möglichen Plänen, tun sie in der Gewissheit, dass das wahrscheinlich in zwei Tagen alles wieder total für die Tonne ist und komplett nochmal neu von vorne angefangen werden kann. Ja, es ist ganz ehrlich, man muss tatsächlich auch dann den Leuten sagen, es ist für die auch nicht so einfach so. Also es ist tatsächlich, es gibt ja oft Sachen, wo man sagt, ey Leute, das ist doch klar so, wie kann das sein? Aber hier kannst du ja nicht mal wie Fußballfans und wir das auch manchmal gerne machen, so neunmal klug hinstellen, so ist ja klar, so muss man es machen. so also Es ist ja nicht mal so, dass du irgendwie jemanden jetzt schnell kritisieren kannst, außer natürlich, wenn die komplett äh, ehrlich dann darum schwadronieren von wegen, keine Ahnung, Sportler sind ja so gut trainiert, hier kann nichts passieren. also Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin da für den Profisport tatsächlich, aber zuversichtlicher als in anderen Bereichen, muss ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass man da eine Lösung findet, weil es, wie gesagt, diese ganzen Sachen sind alles keine Naturgesetze und wenn, wie gesagt, wenn keine Bundesliga stattfindet, die Leute werden tatsächlich nicht ums Leben kommen. so Und dann muss man halt gucken, was man, was man macht. so. Ich glaube tatsächlich, dass es in anderen Bereichen schwieriger wird. Aber gut, wir reden hier über die Eintracht. Ich, um bei der Ausgangsfrage zu bleiben, wo wir wieder abgeschweift sind. Ich glaube, dass es für die Eintracht ein Nachteil ist, wenn wir ohne Zuschauer die Saison okay. müssen. Ja, und momentan, wir reden ja nur über die Bundesliga, die verschoben wird, aber Fakt ist ja auch, dass nicht nur die Bundesliga verschoben wird auf unbestimmte Zeit, sondern das gleiche noch ja mit der Champions League und natürlich auch mit der Europa League passiert. Und trotz der Tatsache, dass die Eintracht ja 0-3 zu Hause einen auf den Deckel bekommen hat äh, gegen Basel. Zu Hause, in Anführungsstrichen, halt ohne Zuschauer, werden die irgendwann das Rückspiel wahrscheinlich auch nochmal anpfeifen müssen. In einer ganz, ganz merkwürdigen Situation. Ich glaube, noch nie hat das so lange gedauert. Hin- und Rückspiel ähm, einer Europa League Aufeinandertreffens, das wird, glaube ich, für. Beide Seiten nicht einfach. ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Auf jeden Fall ein extremes Novum. Aber es ist interessant, wie oft wir eher über die Bundesliga sprechen als über die Europa League. Ist mir jetzt eben nur mal aufgefallen. Ja, und auch das ist ja dann auch wieder mit Blick auf die Eintracht die Frage, wie sinnhaft ist dieses Spiel, dieses Rückspiel dann für eine Eintracht noch, wenn du dann vielleicht wirklich in, diesem, in dieser Situation bist, dass du irgendwie diese Bundesliga Saison unbeschadet über die Bühne bringen musst und dann musst du noch dieses Rückspiel irgendwie austragen, wo du Vielleicht dir noch weniger Chancen tatsächlich ausrechnest und dann die Frage ist, ob du damit jetzt noch den Blumentopf gewinnen kannst, wenn du dieses Spiel halt noch machst. Naja, es ja. hat, hat schon alles gegeben und ja, ja. Äh, ich würde auf jeden also da, da äh, jetzt das abzuschenken an der Stelle wäre. Nee, nicht. nee, nee. Das Aber, ist die ganz stille Hoffnung, die ich habe, wenn alles wieder gut ist ja. und wir sagen, das wird so weit verschoben, bis man wieder mit Fußball, mit, mit Fans spielen kann, dass wir dann voller Euphorie mit 40.000 Mann vor dieses Stadion gehen und 10.000 kommen irgendwie rein, dass die Eintracht 4-0 in Basel gewinnt. So. Also das ist Aber es ist doch dann viel. wahrscheinlich eh noch in Frankfurt, <lacht> oder? <lacht> ja, wenn, wir, wenn, wir mit nee, meine, wenn Spiel wieder mit wieder gespielt werden kann, noch dann noch. kannst du auch in Basel wahrscheinlich spielen. <lacht> mhm. Also wenn alles wieder normal ist, das wäre doch lustig. So zu sagen, Okay, das wird so weit, bis wieder alles normal ist und dann ist das quasi unser erstes Spiel in die Normalität zurück und dann die Eintracht gewinnt 4-0 in Basel, kommt ins Viertelfinale und wir fahren an nach Manchester, oder? Ein bisschen träumen, ja. ein bisschen Ja, warum nicht? Man auch verbreiten. Ja. ja, klar. Wenn wir über den internationalen Pokalwettbewerb reden, dann müssen wir natürlich auch drüber reden, dass wir auch den nationalen auch noch, der muss ja auch noch irgendwie zu Ende gebracht werden. Dann. Das stimmt ja. ja der FB-Pokal gegen Bayern ist auch noch da. Verrückte also, Zeit ist noch interessant. Voller Kalender. Krass. Ich bin ja komplett verdrängt, ey. Ja. Ja. Na ja, gut. Okay. Ja, René, du bist der Moderator. Vielleicht ich bin der Moderator. <lacht> Vielleicht können Marvin und ich, wenn es gerade hier irgendwie so eine kurze Pause ist. Ja. Äh, wir hatten äh, bei Fußball 2000 haben wir den Vorschlag bekommen vom, vom, vom Ralf. Liebe Grüße. Äh, der vorgeschlagen hat, ich, ich kenne ja alle diese Videos, äh, die rumgehen, wo Leute die zu Hause bleiben aus den Fenstern gucken und singen zusammen. Ralf hat da vorgeschlagen, vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, ich fände es auf jeden Fall lustig, wenn am Samstag um 15.30 Uhr alle, die zu Hause rumhängen müssen, einfach um Punkt 15.30 Uhr ihr Fenster aufmachen und einfach zumindest im Herzen von Europa alle zusammen singen. Vielleicht gibt es da ja Nachbarschaften, wo oh, viele zack. Hörer auf engem Raum wohnen und wir vielleicht das ein oder andere lustige Video äh, schaffen. Ich werde es bei mir am Balkon probieren. Ich bin gespannt, ob ich den einen oder anderen finde, der mitsingt wir werden das bei Fußball 2000 morgen auch nochmal dazu aufrufen, vielleicht geht's ja. Das wäre zumindest eine kleine, lustige Eintracht Frankfurt verbindende Aktion. Ja, auf das jeden Fall ist doch eine geile Idee. Klingt sehr eine gut. Richtig richtig geile Idee. Danke an Ralf, dass die Idee hatte. Eine richtig coole, coole Sache. Vielleicht kann man dann um 15.30 Uhr am Samstag alle mal äh, ja, einstimmen, ja und vielleicht hört man sich, ja. Ansonsten gibt es wahrscheinlich viele, die sich dann wundern werden, aber es ist doch auch mal nicht schlecht. Ja, ich muss, ich muss ja. gucken, ob ich das machen kann. Ich bin hier umgeben von Kölnern und Gladbachern. Das äh, könnte schwierig werden. Dann, dann erst recht. René. Ich <lacht> tue mein Bestes. Ja, gut. ja ich glaube, das ist so das Aktuellste, was wir zu dieser Bundesliga-Saison jetzt hier in der heutigen Zeit sagen können. Aber so ganz ohne Fußball ähm, diese Folge hier. Zu machen, ist dann vielleicht auch irgendwie, oder ohne gespielten Fußball zu machen, ist dann vielleicht auch irgendwie blöd. Deswegen lasst uns doch mal zurückschauen auf die Saison von vor 20 Jahren, wie der 26. Spieltag damals abgelaufen ist, weil der wurde ausgetragen. Liebe Zuschauer, Alexander Schuhe. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und wir sprechen da über den 26. Spieltag der Saison 99-2000. Die Eintracht musste damals ran gegen äh, Schalke, die wir heute auch schon erwähnt haben, und zwar in Schalke. Die Eintracht zum damaligen Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz und war dabei zu versuchen, von diesem wieder wegzukommen. Und Schalke dümpelte irgendwo so im Mittelfeld der Tabelle rum. Und dieses Spiel war ein ganz äh, hervorragendes Fußballspiel. Es ging nicht am Ende 0 zu 0 aus. Und wenn man dem Spielbericht glauben darf, dann war das auch mehr Glück als Verstand für die Eintracht, weil Schalke von der ersten Minute an da sehr aktiv unterwegs war, aber es irgendwie nicht geschafft hat, diesen Ball über die Linie zu äh, drücken. Was an vielen Stellen auch daran lag, dass wir einen ganz hervorragenden Libero auf der eintracht hatten, nämlich den Herrn Hubchev, der da ganz viele Torchancen irgendwie Hupchef. vereitelt hat und, wie haben Sie es so schon gesagt, viele Fehler seiner Kollegen ausbügelte und Löcher stopfte. Geil. Peter Hubchev, so eine Legende. Der Hübscheste war er nicht, aber auf jeden Fall jemand, den man, äh, mit dem man gut Fußball spielen konnte und der auf jeden Fall ein Charakterkopf war, will ich mal meinen, aber auch wirklich echt einer meiner Lieblingsspieler damals, war, darf man nicht vernachlässigen, Hupchev ähm, auch äh, einer der glorreichen bulgarischen Nationalspieler gewesen, die glaube ich auch dabei waren, als die Bulgaren die Deutschen rausgeworfen haben, in den USA ja und äh, dann ja auch beim HSV gewesen, war echt ein Spieler, bei dem ich damals gedacht habe, ach cool, der, dass der bei der Eintracht spielt. Nicht so, oh Gott, was macht der bei der Eintracht, sondern, oh geil, der ist bei der Eintracht. Er ja, war aber auch lange bei uns, oder? War, war auf jeden Fall dann auch mal Trainer der zweiten Mannschaft soweit. Von waren. 96 bis 2003. Das ist schon ein bisschen was. Was macht Peter Hutschiff hier? Das können wir gleich vielleicht noch gucken. Jetzt gucken wir erstmal auf die komplette Aufstellung der Eintracht. Wir haben gespielt mit Heinen im Tor und dann Hubchev, wie gesagt, äh, als Libero. Davor Raziewski, Gracht und Kutschera, der in der 46. Äh, ausgewechselt wurde. Dafür kam damals dann Schneider rein. Davor Schur und Weber auf den Außenbahnen Gebhardt und äh, Sobozik. Und davor Held und Reichenberger ganz vorne im Sturm. Nicht sehr mutig, muss ich sagen, die ist doch <lacht> Na, nicht so richtig. Allerdings, ja. Nicht so richtig. So, Bozic wurde ausgewechselt, dafür kam Salou und Reichenberger wurde ausgewechselt, dafür kam Grümier. So, und dann haben wir Schalke, die äh, gespielt haben mit Reck im Tor. Uh, davor Waldoch und ähm, als Libero und davor die Dreierkette Eigenrauch, Nemetz und Legert. <lacht> Thorsten Legert, liebe, liebe Grüße. Thorsten Legert, Wahnsinn. Und dann Armdrücker. Hey, Backpfeifen. Backpfeifen-Wettbewerb. Bug, ich habe es äh, in 93 gehört. Gibt es da irgendwo ein Video dazu, wo man sich es das anguckt? Es tatsächlich, glaube ich, ein Video oder zumindest ein Bild. Also es war folgende Situation. Thorsten Legert ist ja, sag mal so, offen für viele Dinge, um sich irgendwie zu präsentieren, sage ich mal, in verschiedensten Arten. <lacht> Eine seiner neuesten Ideen war tatsächlich, nach Sibirien zu reisen, um an einem Backpfeifen-Wettbewerb teilzunehmen. Äh, wo Leute sich tatsächlich gegenseitig richtige Schellen geben und dann gewinnt halt irgendwie einer. Ich weiß nicht ganz genau, wie der der Modus ist, wahrscheinlich bis sein Umfeld. Äh, wollte dort teilnehmen, ist auch ein harter Hund, hat auch glaube ich schon beim promi -Boxen mitgemacht. Lustige, skurrile Situation war. Er ist tatsächlich dahingereist, hat sich in diesen Wettbewerb angemeldet, hat sich auch irgendwie so ein abgeschnittenes Sakko angezogen, also sehr, sehr spektakulär, hatte er da sein Ringoutfit gehabt. Als er dann allerdings seinen Gegner erblickte, äh, hat er ein bisschen Schiss bekommen, habe ich das Gefühl. Problem war die Sprachbarriere, glaube ich. Also er konnte seinem Gegner nicht direkt klar machen: hier, hör mal zu, ich will das doch nicht machen. Was zu sehr, sehr skurrilen Szenen geführt hat und der Abschluss dieser Szenerie war tatsächlich, dass er die Hand von seinem Gegner genommen hat, die mehrfach geküsst hat, um ihm so zu zeigen, hier Digga, du hast auch ohne, dass du mir jetzt in die Fresse haust, diesen Kampf gewonnen. Sensationeller Ausflug auf jeden Fall, hat sich gelohnt für Thorsten Legert. liebe Grüße. Keine Sache. Ja. <lacht> oh sehr gut. Mann, Mann, Mann. Es ist ganz merkwürdig, weil ich meine, wenn du dich einigermaßen mal oh, bezüglich des ja, äh, äh, wettbewerbs da ich, weißt du doch, was die Uhr geschlagen hat, oder? Ja. Da, da siehst du ja best Ops, da, da, da hast du echt schon Angst, hast du schon Phantomschmerzen tatsächlich. Ja? Oh yeah. also das ich wollte gerade sagen, dann, dann kannst du dir auch ungefähr einschätzen, was du da für Gegner hast, wenn du da irgendwie so einen, so einen sibirischen Bauarbeiter vor dir hast, der irgendwie Hände hat so groß wie, wie, wie so ein Pizzateller. Äh, da muss er doch gar nicht erst hinfahren, das weiß er vorher. Also keine Vorurteile hier, ne? Also, wenn ich, äh, der, der Lossi ist Rechtsanwalt, wenn, seine Pranke hätte ich auch nicht ganz gern der Fresse. Also, das muss man auch sagen, ne? Ist ja auch sibirischer Bauarbeiter im Zweitberuf. <lacht> ne? Könnte ja also. zumindest sein. Ja. Ja. Okay. Grüße, bitte. <lacht> ja. Thorsten Legert, eine absolute, äh, Granate. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt auch dieses wunderbare YouTube-Video, wo er auf der Terrasse steht mit seinen zwei Söhnen und versucht diesen komischen, was ist es, skandinavischen Schimmelfisch da zu essen. Also wer starke Nerven hat und sich sowas angucken kann, ist auch immer wieder lustig. Ich bin tatsächlich irritiert, dass wir ähm, teilweise so wechselhafte Spieler da haben. Also ich muss ja echt ja. sagen, vielleicht bin ich da so ein bisschen negativ geprägt, aber also ich fand den Reichenberg, ich, also ja, selbst wenn er Tore geschossen hat, das ist doch eine Null gewesen. Also da, ja, war ich das ist doch das kein, so kein Bundesliga-Spieler. Ich habe auch Schein, versucht, diese Aufstellung, so Mutzel und so, da denkst du was hat die Eintracht sich da denn gedacht? So. <lacht> ja, ja, das Scheiß. war schon die letzten Wochen auch, immer wenn wir uns auf die auf die Spieltage angucken, die Aufstellungen waren ja immer eher so mh, schwierige Da waren schon ein paar dabei, wo du denkst, uiuiui. Ui, ui. Ja, also ich meine, die würden heute wenn wir auch, dass mehr wir jetzt nicht mehr in der allerhöchsten Spielklasse <lacht> ankommen. Nee. Nee. nee, also ganz ehrlich, also ich glaube ganz ehrlich, so ein Thomas Reichenberger, der würde heute genauso wie ein Shenyang seine Probleme bekommen, äh, im Profifußball tätig zu werden, ja, und ja, ja. also ich meine, es gibt immer so, hast immer so feine Füße wie ein Rolf-Grisselk hier, auf jeden Fall, so also, Bozic hat sich ja wirklich auch super etabliert, ist auch echt einer meiner Lieblingsspieler früher gewesen, aber also sonst da vorne, das ist schon, boah, das muss man schon mögen tatsächlich. Ähm, wir waren gerade immer, glaube ich, auch noch mitten in der Ausstellung von Schalke. Also äh, Eigenrauch, Nemez, Legard auf der Abwehr, Match, Wilmots, Campus im Mittelfeld und davor Latal, Sand und Mpenzer. Also Sand und Mpenzer, die würden vielleicht auch heute noch Bundesliga spielen. Und da hat die einfach tatsächlich noch. Glück gehabt, muss ich sagen. Ja. Ja. im Penza war schon ein geiler Stürmer. Sehr explosiv, neben dem Platz ab und zu mal ein bisschen, vielleicht neben der Spur, aber ja. den mochte ich immer sehr, sehr gerne. Also, der war, an dem sein Spielweise erinnere ich mich sogar heute noch so. Also, der hat so eine sehr, sehr unique Motorik gehabt, die tatsächlich ein paar Tore reingepowert hat. Also ja, also, er hat bei Schalke noch so lange gespielt, oder? Äh, zweieinhalb Jahre für Schalke. Und hat ja. aber in den zweieinhalb Jahren äh, wettbewerbsübergreifend in 34 Spielen auch 33 Tore gemacht. Das ist schon eine Quote, die nicht so schlecht ist. Es, er, er hat nur machen. das traurige Schicksal wie so viele genommen und irgendwann beim HSV gespielt. Ich wollte gerade sagen, er war <lacht> kurz bei Lüttich und ist dann <lacht> zum HSV gegangen und da sieht es halt wieder anders aus. Falsch ah. ja. abgebogen. Ja, ja. ja. Spiele, ja. sieben Tore für den HSV, das war dann nicht mehr so so. Ja. eigentlich. Dunklen Twist in, in seine Karriere genommen. Ja, es ist ganz merkwürdig, weil das halt echt ein Spieler war, was sie sagt, ist ja vollkommen richtig. Es war irgendwie also auch ein Spieler, von dem du immer gedacht hast, boah, mhm. Das ist aber ein geiler Typ irgendwie, ne? War auch lange dabei, ist aber unfassbar viel rumgetourt, ne? Hier dann irgendwann zu Man City, dann ist er nach Sion gewechselt. Ich weiß, ich weiß, irgendwann hat sich seine Spur dann für mich zumindest verloren, als er dann mal nach Aserbaidschan gewechselt ist. Da habe ich mir ja gedacht, na gut, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht so, so genau. Aber es war immer ein Spieler mit einem hohen Potenzial und auch wirklich einem äh, guten Talent, also einer eigenen Bewegungsphysik. Das muss ich echt schon sagen. Das war ein Spieler, der würde heute tatsächlich wahrscheinlich auch noch funktionieren. Ich glaube. Ich glaube, ja, Nemetz tatsächlich würde ich auch heute noch sehen. Also, weil ich glaube, so Nemetz der ist zwar jetzt nie, der ist nie so der absolut feine Fuß gewesen, aber die Spieleinstellung von dem, die hat mir früher immer sehr imponiert. Ich habe den sehr, sehr gerne bei Schalke gesehen. Erinnert ihr euch noch an Jerzy Nemetz? Ja, also Nemetz könnte ich tatsächlich auch, würde ich bedenkenlos, in unser aktuelles defensive Mittelfeld auch einreihen. Also, Fernandes-Chor oder Nemetz ist dann auch egal. <lacht> ich wusste, dass Corinne nochmal kommt. Komm, komm. <lacht> Corona. Oh, naja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, gut, tatsächlich. Nee, aber ich das weiß aber Fast ich weiß, ein Lob für für Chor, ja. <lacht> ja, man braucht auch solche Typen in der Mannschaft. Ja, Kämpfer. Auf jeden Fall. Yes. So, wir wollten Jetzt habe ich diesen scheiß Apple-Sandohrwurm, Alter. Ne? <lacht> äh, äh, sind. Äh, sind naja. So, wir wollten ja noch gucken, was der Herr Hubschef äh, aktuell macht. Ähm, finden wir dazu was? Ja, in der englischen Wikipedia ist doch ein Eintrag. Ähm, 2002 Co-Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft und hat mitgeholfen, als die Bulgaren sich 2004 für die Euro qualifiziert hat und ist da auch eine ganze Zeit lang Co-Trainer geblieben und ist dann 2009 in den Ligabetrieb in Bulgarien als Trainer gewechselt. Ja bis 2016 und dann freigestellt und dann weiß man nichts. Hubchef schon unattraktivere. Aber Hubchef, ich habe gedacht Hubchef wäre noch Trainer. Der ist doch noch Trainer. Du guckst du nur nach? Der ist doch noch Trainer. Der ist doch belewski Sofia. Ist jetzt, mm. René ist jetzt weg. Nee, ich äh, ich, ma, ich mache jetzt hier den David. Ich habe mich jetzt hier in der Wikipedia eingelesen. Ich komme jetzt erst in drei Wochen wieder. Ah, du guckst Wikipedia. Ja, ja, da musst du vielleicht das Englischsprachige Wikipedia. Ich glaube nicht, dass das Deutsche... Ja, bin ich ja. Da, da, dass, die, ...dass die ganz schnell sind und sagen, oh Gott, der Hubchef. das müssen wir jetzt aktualisieren hier. Ja, genau. Und da steht als letzter Satz drin, Hubchef was released from his duties in April 2016 following a 0-2 home loss against CSK Sofia. Genauer, wenn du dann weiter rechts guckst, Team, Teams Managed 2019 till Levski Sofia. Ah, siehst du, da habe ich natürlich nicht ja. hingeguckt. Ich habe nur auf den Text geguckt. Ich deswegen, deswegen bist du der schlaue Fuchs und ich nicht. Nein, nein das ist gut. Aber der Hubchef auf ja, jeden Fall unerfolgreichere glaub... After-Karrieren, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also, ja. ne? also, da gibt es ganz andere. Geiler ja. Typ irgendwie. FV also, Bart der... Filbel mhm. war auch mal eine Zeit lang als Trainer unterwegs. <lacht> Sehr gut. In Filbl. Großartig. Ja, also hat seinen Weg gefunden. Grüße bitte. Wer auch immer ihn kennt, möge bitte Grüße ausrichten, genau. So, habt ihr noch Empfehlungen oder biegen wir jetzt so ein bisschen in die Zielgerade Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir und auch bei euch ist so ein bisschen die Luft raus. Es ist alles irgendwie eine sehr anstrengende Situation gerade. Ich hab, ich okay, ich bin jetzt eigentlich gerade erst warm gelaufen. <lacht> Gut, dann legen wir jetzt, äh, machen wir jetzt weiter. <lacht> Marvin übernimmt jetzt hier und wir reden jetzt, über was wollen wir jetzt reden, Marvin? Ich, hab, ich kann was empfehlen, was, was mir zumindest momentan Oha. so ein bisschen abends, abends die Zeit verdrängt, ist tatsächlich das WWE-Network. Okay. Aber mhm. genau, genau das, was Marvin auch vorhin ein bisschen angesprochen hat, alte Sachen zu gucken. Also es gibt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Dokumentationen beim, auf dem WWE-Network diverse 90-minütige Dokumentationen über verschiedenste Wrestler, Triple H, Batista, die Dudley Boy, Paul Heyman und so. Also, ich glaube, die habe ich mir jetzt schon 50 Prozent schon alle reingebrettet in den letzten Tagen. Das ist tatsächlich was, was mich momentan so ein bisschen ablenkt, weil es tatsächlich auch Wrestling-Zeiten beleuchtet, die ein bisschen spannender waren als die heutigen. Zumindest was die WWE betrifft. Auch als noch Zuschauer erlaubt waren, muss man ja sagen. Ist nicht alles komplett rund gelaufen. Also so habe ich gestern geschaut. Ich habe mir gestern die Story von Edge zum Beispiel angeschaut. Seine Anfänger dann zeigen okay. die, was er in der Kindheit gemacht hat, wie er zum Wrestling gekommen ist und was, wie sein Run so war. Natürlich gibt es über The Rock auch eine, die habe ich schon mehrfach gesehen. Äh, ist zumindest mein aktueller Zeitvertreib, muss ich sagen. Okay. Wenn ich abends rumliege und nichts anderes kommt. Mhm. Ja. Das, kostet das ist eine gute Zehner im Monat, ne? Ja, ja, Gut. ja. ja. Ich meine ganz ehrlich, lohnt sich jetzt gerade, weil beispielsweise nichts gegen The Zone, viele Grüße an die Jungs, aber da läuft halt gerade einfach nichts, ne? Muss dir halt auch mal die Frage stellen, ne? Du hast halt The Zone gerade, was soll da laufen? Es gibt keinen aktuellen Sport, ne? Jetzt haben selbst die Russen jetzt irgendwie ihr Programm jetzt mal eingeschränkt und machen jetzt nichts mehr. Ja, da geht halt einfach nichts, ne? Und was sollst du da übertragen? Dann kannst du das Geld auch mal nehmen, kannst du einfach das WWE Network mal geben und schaust mal rein, was da in den letzten Monaten Jahren so passiert ist. Und gerade diese Dokus sind ja extrem gut gemacht. Also das macht ja riesig Spaß. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die WWE komplett ihr Engagement eher auf die Dokumentation richtet ja. und eigentlich den aktuellen Sport ein bisschen aus dem Sport, außen aus dem vorlässt, weil das ja. Produkt aktuell ist jetzt nicht so gut wie diese ganzen geilen Dokus. Ja, das ist tatsächlich so. Aber was halt auch wirklich eine Möglichkeit ist, wer, wer weiß, wie lange das alles noch geht und nicht wirklich was Krasses stattfindet, man hat tatsächlich auch einen richtig krassen Zugriff auf ganz, ganz viele Shows. Also wenn man wirklich Wrestling interessiert ist, kann man sich zum Beispiel Weiß ich nicht, du kannst theoretisch die Raw-Ausgabe Nummer 1 schauen und einfach nochmal komplett neu anfangen und gucken, wie sich Shawn Michaels zum Beispiel entwickelt hat über die Jahre. Also du kannst einfach so tun, als äh, ja, wäre das der aktuelle Stand. Habe ich teilweise tatsächlich auch gemacht, ich habe mich so ein bisschen durch die Attitude-Era so quasi geguckt so und habe so getan, okay, Montags Raw, Donnerstag Smackdown und dann ist einmal im Monat ein Pay-Per-View. Kann man damit tatsächlich machen, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viel Content, der da geboten wird, natürlich immer vorausgesetzt man interessiert sich für Wrestling, was bei mir Gott sei Dank der Fall ist. Ja bei mir natürlich auch, deswegen finde ich deine Empfehlung natürlich gut. Es gibt momentan, liebe Leute, wir müssen uns natürlich jetzt auch überlegen, wie überstehen wir die kommenden Monate. Ne? Und deswegen werden wir jetzt einen Empfehlungskanon jede Woche neu raushauen mit neuen Dingen, die wir euch empfehlen können, weil wir sie selber geguckt haben, hoffentlich. ja? Und äh, wir haben ja eben die ganzen, wir sehen ja in den letzten Wochen schon die ganzen Podcasts durchgegangen. Auch jetzt können wir euch immer noch den Drosten-Podcast äh, über das Coronavirus, über das wir vorhin gesprochen haben, immer noch wärmstens ans Herz legen. ja? Da passiert immer noch viel Gutes, viel Informatives. Es ist jemand, der ähm, auch sehr reflektiert über seine eigenen äh, Aussagen ähm, berichtet, sie gegebenenfalls korrigiert, weil der Wissenschaftsstand dann ein neuer ist. Also das ergibt weiter ganz, ganz viel Sinn. Wir leben in einer Zeit, in der wir aktuell auch sowieso viele Podcasts konsumieren. Basti, wir alle machen ja auch relativ viele Podcasts, also die können ich euch auch natürlich ins äh, Herz legen. Was ich ganz cool finde, ich bin gespannt, wie oft ich dazu komme, das wirklich auch zu ähm, verfolgen, ist, dass fest und flauschig in Zeiten von Corona jetzt ab morgen, glaube ich, jeden Tag einen Podcast macht. What? Ja, da merkt man tatsächlich auch, dass der Jan Böhmermann Böhmermann, äh, der sich ja jetzt auch eigentlich schon ja, an Anfang dieses Jahres erstmal freigenommen hat bis zum Herbst, mal schauen, ob das dann wirklich nur der Herbst wird, äh, dass er jetzt extrem viel Zeit hat, <lacht> ja, und äh, die beiden dann auch noch zu Hause rumhängen, also ich glaube, das kann auch noch spannend werden, ähm, das sind so viele Sachen und wenn wir noch beim Wrestling bleiben, kann ich euch natürlich nur das WXW-Network empfehlen, ich war ja letzte Woche, bin so froh tatsächlich, dass wir noch beim... Ähm, dass wir noch bei beim WXW 16 Karat Gold waren, ja, was ja eine unfassbare Veranstaltung war, über drei Tage. Ersten Abend 1.300, zweiter Abend 1.600 und dritter Abend auch nochmal 1.300 Zuschauer, ja. Wie froh bin ich, dass, dass wir das alles irgendwie noch durchziehen konnten und wenn du dir das Produkt jetzt anschaust, das ist ab... Blut herausragend. Du kannst dir jetzt komplett angucken, auch mit Entrance und so weiter und so fort. Tolle Matches, gute erzählte Storylines. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der ein bisschen Bock hat, sich mal in Wrestling reinzuarbeiten oder vielleicht noch mal anderes Wrestling zu sehen. Das ist echt eine gute Sache. Und jetzt bin ich gespannt, was der Dennis noch für wunderbare Empfehlungen hat. <lacht> oh, ich, große Hoffnung, ich komme dass es leider momentan zu gar nichts, zu gar nichts, ja, ja, ja, ja. ich, ich, ich komme leider zu gar nichts, dementsprechend kann ich auch nichts empfehlen, außer natürlich, doch ich habe eine Empfehlung an euch alle, nämlich nehmt euch die Zeit mit euren Liebsten, es ist äh, Zeit, äh, auch wenn man, ach, es, kling, es klingt so blöd, wenn man sagt, man muss sich auch mal wieder auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren und so eine Krise führt ja immer dazu, dass man mal so alles in der hinterfragen kann, nehmt euch die Zeit, auch wenn natürlich Abstand gegeben sein muss äh, unter gewissen Umständen. Ihr könnt euch nicht mit euren Freunden treffen etc. Aber heute gibt es ja so viele Medien. Meldet euch mal wieder bei Leuten, wo ihr euch lange nicht gemeldet habt. Schreibt mal, nutzt die Zeit, die ihr momentan habt, um einfach auch mal wieder alte Kontakte vielleicht mal zu reaktivieren, mal zu hören, was ist los. Äh, einfach nutzt einfach mal. Geht ein bisschen in euch und schaut, ob nicht ein oder andere alte Bekannte mal wieder am Handy sich über eine SMS oder einen Anruf freuen würde. SMS, so oh Gott, WhatsApp natürlich oder sowas. SMS benutzt wahrscheinlich kein Mensch mehr heute. Äh, der ja, ist der auf jeden Fall. Fax ja, richtig. 1,99 Euro. Ich wollte es gerade sagen, die einzige einzige Möglichkeit, nochmal richtig Geld in so einen Vertrag zu stecken. Ja, ja aber... Aber MMS nicht verwechseln, äh, gibt es ja wahrscheinlich teilweise noch. Nicht, nicht mit diesem Kohlen, äh, mit diesem, diesem Quatsch äh, da verwechseln, was man mittlerweile schon äh, Verschwörungstheoretiker wieder großartig hier anpreisen und am liebsten irgendwo verkaufen würden als ultimative Heilung fürs Coronavirus. Ich habe jetzt mittlerweile gelesen, ähm, das ist ja, darfst sich ja nicht zu sehr mit, diesen, mit diesem Quatsch beschäftigen, ne? aber es gibt halt echt Leute, die dann sagen: Oh, der Coronavirus hängt nur mit 5G zusammen. Der 5G-Ausbau hat das alles überhaupt ähm, äh, erzählt. <lacht> <auf. lacht> Gesetzt. Oh, oh da musst du dir die Frage stellen, Alter, welche Beziehung stellt ihr denn überhaupt an? Also, da, ja, also ohne Mist. Äh, und jetzt habe ich es gelesen: der Skalarwellenkrieg, er geht wirklich los. Und da denke ich mir, meine Fresse. Also, das mit dem. Äh, d, d, also Skalar das mit Skalarwellenkrieg, wow. Alter. Sehr, <lacht> ja, also, sehr guter es, Sendungstitel übrigens. Also. Ja, das, also, es das ist wirklich reichlich absurd, was ich da. Das ist halt das Problem, <lacht> ne, wenn Leute wieder extrem zu viel Zeit haben. Ja, ja und, das, äh, das war ja da, vorher schon so. Das ist ja genau dieses Ding. Du hast ja vorher schon so. Die Leute haben sie nicht alle so, bei allen verschiedensten Dingen. Ja. Das ist jetzt tatsächlich der Peak für solche Leute, die... Ja, auf jeden Ausbruch Fall, haben. weil die waren nämlich eh... Die haben nämlich uns einen Vorsprung, das ist gefährlich, weil die waren auch eh schon die ganze Zeit zu Hause. Die haben ja davor schon nichts anderes gemacht und jetzt sind die halt im Vorsprung, weil die nämlich genau wissen, wie das ist, zu Hause zu sein und zu viel Zeit zu haben. Und tatsächlich sind die mit ihren wirren Gedanken schon viel weiter als wir. Ja, Also da ist der... dass Die es ja aufeinander auf aufbauen so. Also wenn du vorher schon irgendwie gesagt hast, es passieren irgendwelche Verschwörungen auf der Welt dann ist das für dich ja fast sogar eine Bestätigung, glaube ich. Also wenn du an solche Dinge glaubst und dann ja, passiert sowas, dann denkst du ja, ach so, ja, ich wusste ja, ich wusste ja, ich wusste ja. Was denkst du denn, wie die ganzen Prepper sich zu Hause einen runterholen plötzlich? So. <lacht> ich wusste, ihr habt mich ausgelacht. So, ich habe 50 Kilo Thunfisch bei mir im Keller, Ja, yeah. So, also die werden sich ja tatsächlich in Zeiten, wo wirklich auch Leute plötzlich, weiß ich nicht, Klopapier horten, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt zu Hause zu denken, ach guck an, war doch ja. nicht so eine schlechte Idee. Ja. Apropos diese scheiß Klopapierkacke, äh, was ist denn eu in euch alle gefahren, ich, ich, liebe Leute, bei allem Respekt. Also ich meine, ich war heute mal einkaufen, weil, ich jetzt, ganz ehrlich, ich habe nur noch so man drei Man traut Re sich ja nicht mal mehr gedacht. Klopapier zu kaufen. Niemand, aber es, ist so, es geht in zwei Richtungen. Ich hätte jetzt heute mal ganz gerne Klopapier gekauft, habe aber schon überlegt, selbst wenn ich was bekomme, dass ich dann nur die kleine Packung nehme, weil ich jetzt will jetzt auch nicht als Prepper dargestellt. Genau. Ja, so. weißt du, das, ist das, das genau ich der Punkt. Man ja? traut sich ja gar nicht mehr Klopapier zu kaufen. Ja. Oh, Public Shaming oh. beim Einkaufen. <lacht> wenn du eine normal große Packung Toilettenpapier kaufst. So, und dann will ich aber und dann ist halt bei Alt überall nichts da, weil irgendwelche Verrückten sich hier schon streiten und schon irgendwie versuchen, das zu horten und kaufen dann vier, fünf hintereinander, was wahrscheinlich, mittlerweile habe ich jetzt schon mitbekommen, dass die Ankunft der, der, des Klopapiers, die Klopapierlieferung mittlerweile schon äh, sicherheitsdienstlich ähm, überwacht werden muss, damit es keine Leute gibt, die irgendwie da reinbrechen und das Klopapier klauen. Ja, Leute, ist das wirklich unser einziges ja, Problem? ja an der Waffel, ey. Ich habe gestern Abend geguckt, weil ich gedacht habe, ich bin ja ein relativ fauler Mensch manchmal. Aber ich habe gedacht, ja, man könnte jetzt irgendwie einkaufen gehen, man könnte aber auch, man könnte aber auch Amazon bemühen. Ne? Man könnte auch, ich Amazon kaufen. Ich habe gedacht, na komm, machst du mal. Ne? Und dann <lacht> sehe ich. Aber ich habe kurz gedacht, na, ach cool, hier, da ist ja noch was, an dem mal Preis, packe ich mal rein, guckst du weiter, brauche ich vielleicht noch Meiersachen oder so, wollte man mal wieder, ne? man kocht ja jetzt viel zu Hause, ich gedacht, naja gut, okay, da gucken wir mal, ah ja, so, so, so, so ein Kochset hier, ne? kaufst du auch ein Kochset. So, habe ich das Kochset reingepackt in äh, hier ein Warenkorb und was weiß ich, das war nur zwei Minuten später, war halt einfach das Toilettenpapier schon weg. Warum? Weil alles ausverkauft war. Ne? Habe ich noch mal fünf Minuten, haben wir noch F5 gemacht. Ah, guck mal hier, neues Koala. Aha. Oh, mit Bambus. Naja, sehr teuer, sehr teuer. 10 Euro. Das ist mir zu teuer. Aber ich beobachtete weiter. Ne? Und dann habe ich zwischenzeitlich gesehen, dann springt ja diese Preisautomatik an. Dann habe ich eins gesehen, das waren zwar 200 Rollen, aber das hat 400, 450 Euro Klopapier. Da habe ich mir gedacht, ja, das sind 200 Rollen, aber was ist denn los mit euch? Also da siehst du mal, Komplett durchgedreht. <lacht> 450 Rollen, Alter. Ja. Nee, 450 auch, Euro. 450 so. Euro für so. 200 Rollen. So. Aber ich meine, 450 <lacht> Euro ja. für 200 Rollen. Das ist ja das ist auch nicht ganz normal. Ja, eben. Ist das ist trotzdem total geisteskrank. Ach, Preise, das Lustige ja. ist, dass man das Gefühl hat, die Leute kaufen sich mehr Toilettenpapier als das, was sie ausscheißen können. So, Also das Verhältnis <lacht> zwischen Nahrung und Lebensklopapier äh, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. So. Muss ja auch erstmal was. Ja, vor allem, wenn du siehst, was die haben. Nahrung kaufen. Also, ich weiß nicht, ob du von Mehl da nicht eher, von den Mengen Mehl, die gekauft werden, nicht eher Verstopfung kriegst. <lacht> ja, es ist, sind wilde Zeiten. Man muss sich da gleich ein bisschen <lacht> beruhigen, weil bis jetzt, also ich muss sagen, als ich jetzt, ähm, wann war das? Am um Montag bin ich auch nochmal in den Supermarkt. Da war nicht nur das übliche Toilettenpapier und so weg, sondern da war plötzlich auch das komplette Obst und das Gemüse weg. So. Ja, schon mal auch kurz an, geschaut. An, als so. ich am Samstag einkaufen war, ähm, da hatte ich Glück, dass der Deutsche ja an sich keine Dinkelnudeln kauft und deswegen noch eine relativ große Auswahl an Dinkelnudeln da war. Ist aber auch tatsächlich völlig zu Recht, dass er keine Dinkelnudeln kauft. Die sind auch geschmacklich nicht so geil. Ach, tatsächlich. <lacht> du hast keine Ahnung. <lacht> ja, gut, also bei dir geschmacklich wird ja auch nicht auf alles verlassen, tatsächlich. Aber die nicht unsere Geschmäcker jetzt ja. der so Lagerkoller ist schon hier angekommen. <lacht> <lacht> hey, das ging seitlich wegen Dinkeln. -Dinkel. Nur, nur beim glutenfreien Knäckebrot, da habe ich mich geweigert, das habe ich nicht gekauft. Ah, gut. Nein, weil man, man muss eins sagen, ich, tatsächlich so, äh, Fleischersatzprodukte sind alle noch da, das hat mich gefreut. So. <lacht> ja. das, das, auch, ge tatsächlich. das Geilste war, ich so, wollte dann noch ähm, Speck kaufen, der war ausverkauft, bis auf den Tiroler Speck, den wollte irgendwie keiner haben. Geil. Total absurd. Der hat wahrscheinlich Tirol noch nie in seinem Leben gesehen. Ja. Das, das habe ich gut auch gut. jetzt gehört, das, haben, das hat tatsächlich, erzählen das ja auch, äh, wenn du, äh, ich kenne einen, der äh, leitet in Rewe in Frankfurt, da tatsächlich kommen Leute zu ihm so und sagen und fordern tatsächlich absurderweise, dass alle chinesischen Produkte aus dem Rewe <lacht> entfernt werden sollen. Das ist absoluter Wahnsinn, was so los ist teilweise. Das musst du dir überlegen, da gibt es einen Typ. Der klopft dann an dieses Häuschen, wo die dann da sitzen, sagt, Folgender Vorschlag habe ich für Sie. Bitte entfernen Sie alle chinesischen Produkte aus Ihrem Sortiment. Vielen Dank. Ich mir denke, also. was für ein Gedankengang muss dort vorangegangen sein, <lacht> dass einen zu so einer Handlung veranlasst. So, Gibt es Lebensmittelrassismus? Gibt es? Ich habe keine Ahnung. Scheinbar also, jetzt schon, ja. Ja, weil, also ich meine, das ist ja völlig absurd. Ne? Ich meine, oder was soll da drin sein? Da denkst du, der Virus hält sich in den scheiß getrockneten Nudeln, die normalerweise ja, der, auch jetzt <lacht> so viel an, kaufen. Oh, gut. <lacht> okay, okay. Klein, okay. klein Beutelchener hier, hier. da ist es drin hier ja also unfassbar Nein. Aber das, aber also. genau das, das ist gut, was ihr anspricht, auch in dem, was du gesagt hast mit dem Tiroler Speck, das habe ich jetzt gerade auch gelesen, dass es jetzt wirklich sowas gibt, von wegen, ja das kaufe ich da nicht mehr her, das, also diese Region und so weiter, der von Befallen ist, genauso, das war ja schon vor etlichen Wochen, äh, wo, wo auch die ganzen chinesischen Läden leer waren, das hattet ihr, glaube ich, auch mal bei 93 ja schon thematisiert, ich glaube, der David hatte das ja auch schon mal gesagt bei euch, ne? wo er auch gesagt hat, naja, da kann, konnte ich mich hinsetzen, da war alles frei, so völlig absurd, also, also, also ich meine, das wäre Breitet sich nicht im Essen. Ne? Also kein bisschen Recherche kann man auch tun. ja, also, Und eine Fledermaus ist jetzt in eurem Essen wahrscheinlich auch nicht drin. Das ist immer noch das, das deutsche Gesundes, äh, Gesundheitsamt, was genau darauf wacht und äh, da kann man am besten Vertrauen haben tatsächlich. Also es ist schon, also Menschen, das ist schon schwierig tatsächlich, muss ich sagen. Ja, ja ist schon schwierig. Also in diesen, in diesen Zeiten sieht man mal so diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Unterschiede, die es in dieser Gesellschaft so gibt. Eine Empfehlung habe ich tatsächlich noch und zwar, ähm, diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Homeoffice Suits sind ja momentan im ja, kostenfreien Modus. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Microsoft äh, die Teams Software ähm, verwenden willst, ähm, die ist aktuell kostenfrei geschaltet. Auch viele Lerntools äh, für Leute, die eventuell sich einfach ein bisschen weiterbilden wollen und äh, da Spaß dran haben. Also ist alles momentan, die großen Unternehmen haben da, reagiert und stellen das jetzt zumindest für befristete Zeit kostenlos zur Verfügung. Also für den einen oder anderen, der vielleicht auch seinen Chef nochmal überzeugen soll und der sagt, nein, alles zu teuer, keine Lust, dann kann man vielleicht darauf noch ausweichen. Und da nochmal einen Vorschlag machen. Sehr gut. Teamführer, und so der ganze ganze Käse ja. kennt ihr ja alles, ne? Ja, ja genau. Wir, sind, wir arbeiten jetzt mittlerweile, also äh Ganz fortschrittlich. So uh, HR-Leaks tatsächlich jetzt. Wir arbeiten hey, ganz ordentlich mit WhatsApp. <lacht> <Sehr lacht> und gut. und, und, und wenn, alles, wenn alles gut läuft, vielleicht auch mal mit Slack, weil das ist natürlich das ist trotzdem eine geile Alternative. Ne? Ich meine, Slack ist schon was Gutes, wenn man es nutzt. Grüße an die Freunde vom Eintracht-Podcast <lacht> und den Chat. Ich habe da schon länger nicht mal reingeguckt, aber ich habe auch den Link für, für Basel tatsächlich. Ähm, ja, aber also, ich glaube, da gibt es noch Maßnahmen. Du hast eben jetzt mit Teamviewer angesprochen, da kann man auf jeden Fall relativ viel tun. Yes. Daran anschließend hätte ich auch noch eine Empfehlung. Ähm, hm. Die Firma äh, Kokos, die hier ähm, diese Audio-Software, mit der wir aufnehmen, Reaper, ähm, normalerweise verkauft, stellt auch tatsächlich momentan bis, ich glaube, Ende Juni kostenfrei eine Lizenz zur Verfügung. Also wer schon immer mal irgendwie in der jetzigen Zeit oder generell Bock hatte, sich mal mit dem Thema Podcasting auseinanderzusetzen, der hat jetzt die Möglichkeit wirklich mal für drei Monate das auszuprobieren und einfach mal die Software kostenfrei zu testen. Mega. Ja, also wer da mal Bock drauf hat, ich mache euch mal den Link dazu mit in die Show Notes könnt das mal drei Monate kostenfrei nutzen. Im Sende geht findet ihr jede Menge Anleitungen, wie ihr die Software vernünftig nutzen könnt. Also von daher, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt. Auf zum nächsten Bloggerpreis, kann ich nur sagen, liebe Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten, wenn ihr nicht podcasten wollt, ich bin durch Zufall darüber gestolpert, dass es auf YouTube komplette Filme, äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filme gibt. Also wer damit noch was anfangen kann und damit groß geworden ist, kann dann da auch nochmal reinschauen. Sehr gut. Immer auf die Nuss. <lacht> Super, ich war ein, war ein großer Fan. Also äh, Terence Hill und äh, Bud Spencer haben mich tatsächlich zum Wrestling gebracht, schätze ich. Okay. Okay. Naja, also ich meine, da hat es auch schon immer ordentlich geklatscht. Ja, ist richtig. Dann hast du halt äh, die Watze gesehen, die dann plötzlich auch im Ring noch mal ein bisschen merkwürdiger gekleidet waren und schon lief der DAX. Also, ja, stimmt, schon. Es war tatsächlich ein sehr großes Einflussprogramm für mich damals. Ähm, großer Fan gewesen. Also, war Spencer benz ja, das ist immer noch ein interessanter Typ auf jeden Fall. Ja. Politisch oh, ich stimme ich nicht mit ein, aber. Hm? Jetzt geht's los. Eine Empfehlung habe ich natürlich noch. Und zwar, äh, in, ich glaube, nächste Woche ist es, startet ja Disney+. Plus. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, da es momentan ja reduzierte äh, Grundgebühr äh, gibt. Ich glaube, man bezahlt aktuell dann nur, uh, jetzt muss ich 4,99, 5,99, irgendwie sowas. Also ich, ich glaube, es ist, äh, ja genau, also ich glaube, es sind 60 Euro im Jahr, die man momentan bezahlt. Man kann, wenn man im Besitz von diesen Payback-Karten und so weiter ist, kann man da, glaube ich, noch was sparen, äh, kriegt man nochmal 15 Euro zurück. Also es gibt sehr günstige Möglichkeiten. Ich glaube, sogar, wenn man äh, Telekom-Kunde ist, kann man auch sechs Monate gratis testen. Dementsprechend... Disney, Disney Plus, Plus, ja. Das ist ja quasi das, das ist die Netflix-Variante von Disney, die jetzt kommt und irgendwie, die genau. kostet normal irgendwie, ich glaube, 7,99 im Monat und es gab von Disney selbst so ein Einstiegsangebot, genau. wenn du das ganze Jahr an sich kaufst, dann zahlst du im Schnitt nur 5 Euro im Monat und wenn du es tatsächlich über die Telekom beauftragst, dann hast du das erste halbe Jahr kostenfrei und danach, glaube ich, auch einen reduzierten Preis. Ja, René, also machst du machst eine Schleichwerbung für deinen Arbeitgeber. Was könnte mich da reinziehen? Was ist denn, was ist denn, was ist denn äh, der Franchise? von? Also alles Star Wars, dann ähm, jetzt die neue, äh, das sind verschiedene Disney-Plus-Originals, jetzt die einfach dann nur auf äh, Disney-Plus im Streaming kommen wird. Also wer Star Wars zum Beispiel den neuen Teil dann gucken ja. will. oder Die ganzen äh, Marvel-Filme sind da ja auch drin. Die hat sich ja alle Disney unter den Nagel gerissen und hat die ja in den letzten Jahren auch konsequent aus allen Dingern rausgezogen. Die waren ja früher alle irgendwie bei Netflix auch viel vertreten und die sind ja komplett da aus dem Katalog raus. Also wenn du die Dinger jetzt wirklich im Also Streaming zum Beispiel die Eiskönigin 2 für dich, Basti. Ich weiß nicht, ob das ah, ist interessant ja, das ist. Heißt da ja, ich muss sagen, bis jetzt war noch nichts dabei, was mich da reinzieht. Was, Marvel die Eiskönigin zieht bei dir nicht? Eiskönigin, Star Wars und Marvel hat mich nein. jetzt noch nicht überzeugt. Ich da fand Olaf den Schneemann großartig. Bin. Auch das. Vielleicht hat er einen Hörer, äh, kann mich ja überzeugen. Gibt's ja aber was Basti, gemacht. aber Basti, ich habe was für dich. Denn wenn du ein, Engl äh, wenn du einen italienischen VPN hast, ja. <lacht> <In den lacht> ja? ja <lacht> Brauche ich nicht. Als hätte ich nicht sowieso schon Premium-Account so. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, wir, wir müssen auch wir müssen auch äh, an alle denken tatsächlich. Ja, Männlein und Weiblein, wir sollten hier niemanden diskriminieren. Pornhub ist zumindest in Italien gerade <lacht> offenbar kostenlos und wenn du ein VPN hast, läuft der DAX, würde ich sagen. Also schaut da mal rein, falls oh, euch das interessiert. Ja. Äh, vielleicht schon mal wir rein. Jetzt, Guckt doch mal, was euch da vielleicht, gefällt. <lacht> vielleicht kommen wir jetzt auch irgendwann mal zu unserer Kooperation Schrei mit Lexi Rocks oder so. <lacht> so genau. Schreibt mal in die Kommentare, was euch so gefällt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Schau mal, was euer Lieblingsvideo ist. Oh mein Gott. guck ja. mal, gucken, oh was euch Gott. da reingezogen hat. Ah, ja, siehst du ist da. Es ist jetzt der zweite Tag der, der Quasi-Quarantäne, wenn das so weitergeht. Ich will nicht wissen, ja. wie ich, kann kann sagen, bei uns ich will kommen. unsere Folge in drei Wochen noch nicht. Haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> ja. was die, falls die Aber jetzt weiß ich auch, was mit dem Toilettenpapier auf sich hat. <lacht> ich wollte gerade sagen. das hat <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nee, ganz ehrlich, ab morgen, ab nacht wenn diese Folge draußen ist, ist es über 10 ausverkommen. <lacht> oh. Schön, wunderbar. Großartig. <lacht> cool. Grüße nach draußen oder drinnen eher gesagt. Oh. Ein bisschen das Gefühl, das so wird hier kein Fußball-Podcast ja. mehr, wenn das so weitergeht. Wenn wir so weitermachen, dann rutschen wir da aus der Kategorie vollkommen raus. Ja? Das ist weit weg von Fußball, glaube ich, gerade. Irgendwas. So, das ist eine lange Empfehlungsliste. Mhm. Da sollte für jeden was dabei sein und im Zweifelsfall würde ich sagen, legen wir in den nächsten Wochen nochmal nach. Da wird sicherlich noch das eine oder andere geben. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Habt ihr noch Dinge, die besprochen werden müssen? Nope. No. Alles prima. Hervorragend. Dann danken wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir versuchen, das Programm aufrecht zu erhalten und sind auch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das sendungstechnisch tatsächlich jetzt tun. Aber wir werden uns hier weiterhin mit den Geschehnissen der Eintracht beschäftigen oder einfach lange Empfehlungslisten erstellen, je nachdem, worauf wir Lust haben. Behaltet mal die Social Media von uns im Auge, da werden wir euch auf jeden Fall informieren. Wenn wir live senden und wenn ihr Themen, Wünsche oder Vorschläge für uns habt, dann lasst uns die doch zukommen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne äh, Quarantänezeit. Genießt die Zeit, sofern es möglich ist. Ähm, denkt an eure Freunde und Familien, meldet euch bei denen und ja, denkt dran, haltet euch an die Vorlagen, äh, Vorgaben, Auflagen, die dort gemacht werden, weil wir alle auch unseren Teil dazu beitragen müssen, dass dieses Thema so schnell wie möglich beendet werden kann oder reduziert werden kann. Bis dahin, macht's gut!